Diese Sendung präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand. Sind die noch da, beide? Ja, freilich. Ja. Ja. Wo soll man hingehen? Was weiß man bei euch aufs Klo? Schon so. So, also. Dann sitzt du heute schon seit 16 Stunden im Studio? Nein, seit 14. Super. Seit 8 Uhr. Seit 14. So. Wie gut. Okay. Soll sein. Wieso das ist nur, Nein, das soll dann schon mindestens eine Stunde sein. Nein, aber, aber, aber das Beste of soll ja auch eine Stunde sein, das soll ja nicht einkürzen jetzt. Der soll das bitte lassen, weil jetzt haben wir das so mit so einem Aufwand produziert. Es ist ja völlig wurscht, wenn die anfangen oder nicht anfangen. Okay? So. Ich sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Ja, und die man, die kann wirklich verfolgt und für lebenslänglich äh, Experten. Politiker sollen nicht ihm so viel versprechen, die fehlen. Die sollen mehr halten, nur weniger versprechen und dann halten, was die Arbeit versprochen haben, ja. Ein Teil wenigstens. Jo, ich bin auch, ja. Ich bin noch. Das wollte ich bin nicht. Ich bin einer, ich bleibe einer. Ich bin ein Roboter gewesen. was, ist ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, Aber heute will ich keiner mehr, ne? Weil, Warum? Ja, weißt auch Abgeschitzern, ne? Warum? Ne, warum? Warum sind's so geht? Das hört, das hört, das hört, Und wo's, wo, wo's ich ich weiß, wo, wo siehst du? nicht, wo wird. ihn Nur riecht er genau. Ja. Hallo liebe Freunde, willkommen zum Denkanstoß das aktuelle Weltgeschehen. Im Mai 2023 ein etwas ungeänderter Vorspann, der allerdings nichts an Aktualität eingebüßt hat. Das am Ende war aus Alltagsgeschichten, ist gut 30 Jahre her. Noch damals waren die Menschen schon der Politik verdrossen. Und auch das werden wir heute wieder beleuchten. Und ich begrüße nicht nur euch, sondern wie gewohnt meinen Partner in Frankfurt-Umgebung, den Peter. Hallo, Peter. Hallo, Manuel. Hallo, liebe Zuschauer. Ja jede Menge ja, passiert wieder. Ne? Und viel passiert. Viel passiert. Gehen wir es mal gleich durch, wie gewohnt. Als erstes werden wir natürlich wieder mal einen innenpolitischen Blick auf Österreich und Deutschland werfen. Dann gibt es da ja die WHO-Übernahme, eventuell, dass die in Zukunft über Pandemien hinweg bestimmen könnten, über die Nationalstaaten hinweg. Dann hatten wir die Krönung von King Charles III. Äh, was passiert da jetzt alles eigentlich? Eine Frage. Der Ukraine-Krieg wird uns weiterhin beschäftigen. Dann haben wir radioaktive Wolken. Tucker Carlson wurde ja gefeuert bei Fox News. Auch das wird ein Thema sein. Dann natürlich Neues aus dem Weltraum. Und am Schluss, wie gewohnt, ein Ausblick. Lieber Peter, dann lass uns einmal gleich einsteigen in das innenpolitische Bauerntheater. Fang du gleich einmal an. Genau, wobei ich vorher noch mal kurz in eigener Sache was sagen möchte. Ja. Äh, wie mir ein Leser, ich habe davon nichts mitbekommen, am Anfang der Woche geschrieben hat, es gibt einen Telegram-Kanal mit meinem Namen, mit meinem Profilbild und einem Link auf meinen YouTube-Kanal, in dem ab und zu mal von mir, also nicht von mir, sondern aus meinem Kanal Meldungen übernommen werden, aber dann halt auch noch irgendwelche stupiosen Investment Tipps und andere Geschichten da gezeigt werden. Also um es ganz klar zu sagen, äh, mit diesem Kanal habe ich gerade mal, mal gar nichts zu tun. Ja, Und ich bin auch nicht der Erste, dem das passiert. Es ist dem Manuel passiert. Der Martin Werler, ein bekannter Erfolgstrainer, hat ein Video dazu gemacht. Dem ist das auch passiert. Er hat auch versucht, auf allen Wegen sich dagegen zu wehren. Er hatte keine Chance. Ähm, also es gibt offensichtlich momentan äh, Leute. Ich denke, das ist wahrscheinlich professionell organisiert, äh, die äh, andere erfolgreiche Kanäle äh, nehmen und dann das sozusagen für ihre Zwecke nutzen. Und äh, ich meine, der Leser hat mal ein bisschen einen Dialog geführt. Also das sind eigentlich teilweise absurde Versprechungen, die da gemacht werden, jeder, der normalerweise ein bisschen Bisschen kritisch ist, muss eigentlich sofort sehen, dass diese Renditegeschichten da auch äh, keinesfalls ehrlich und, und, und plausibel sein können. Aber noch mal die ganz klare Aussage: Also unter meinem Namen, ich habe leider ver, ver, wie soll ich sagen, äh, ist. Aber ich kann auch nicht jeden jedes Spiel ab meines Namens bei Telegram irgendwie reservieren. Also bei mir gibt's den Krisenrat.info, das ist mein offizieller Kanal. Und es gibt meinen Blog und es gibt meine Briefe und es gibt meine Videoformate äh, bei dir und bei Matthias. Ähm, und wenn sonst irgendwas mit meinem Bild oder meinem Namen erscheint, das äh, ist im Zweifelsfall ziemlich sicher nicht von mir. Aber wie gesagt, das Thema ist nicht nur bei dir und bei mir, das haben einige schon erlebt. Das ist eine Masche, die jetzt gerade gemacht wird. Und grundsätzlich gebe ich keine. Investment in irgendeine Richtung an. Das Einzige, was ich immer wieder sage, kauft Gold und Silber. Könnte eine gute Idee sein. Ich sage aber auch nicht, ihr müsst es unbedingt machen und schon gar nicht, sage ich, wo ihr es machen müsst. Also von daher aber weiter geht's halt auch nicht. Und alles andere, was angeblich in diese Richtung von mir kommt, kann man getrost als fake bezeichnen. Wie gesagt, der Peter hat es schon angesprochen, dasselbe bei mir. Auch unser Denkanstoß-Kanal wurde schon geklont. Äh, da haben uns äh, Zuschauer oder Community-Mitglieder angeschrieben, haben gefragt, ist das jetzt der Manu, ist das der Peter? Nein, wir machen sowas nicht. Also, äh, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, aber ich würde euch niemals irgendwelche Kryptowährungen äh, verkaufen. Ja, also wenn, sobald das kommt, wisst ihr, dass ich das nicht bin. Ja. Genau. So, ich denke, damit sollten wir es auch belassen. Ja. Ich vermeide jetzt momentan wirklich den, den Namen oder den Link äh, dieses Kanals äh, auch ja. noch zu nennen. Er äh, hat eh schon genügend Mitglieder. Ich, die sind jetzt, glaube ich, schon weniger geworden, nachdem ich auf meinem Kanal darauf hingewiesen habe. Äh, aber das muss man einfach wissen. Und äh, es würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwelche Deepfake-Geschichten als nächste Stufe kommen, weil das ist ja heute kein Problem, irgendwelchen Leuten irgendwas in den Mund zu legen, ich sehe ein Video und sehe den Reden und im Endeffekt, was der sagt, hat er aber nie gesagt. Das ist leider heute Möglichkeit der Technik. Und es wird immer wieder mal jetzt auch, das ist auch für uns als Alternative natürlich ein kritischer Punkt. Auch wir müssen schauen, wenn da ein, ein, ein Video kommt, von einem Politiker, der irgendwas gesagt hat. Es gibt schlechte Deepfakes, die kann man relativ einfach erkennen, aber es gibt auch gute. Das ist erstmal leider noch kein Beweis, dass er das wirklich auch gesagt hat. Das ist leider jetzt mittlerweile Stand der Technik. Also es sind schon lange Videos und Fotos und, äh, keine Beweise mehr, wenn man nicht die Quelle genau kennt. Und das ist jetzt einmal mehr der Fall. Ja, dann lassen Sie trotzdem gleich mal einsteigen ins erste Thema Innenpolitik Deutschland äh, feuerfrei, Peter. Ja, bei uns ist ja was Interessantes passiert. Also nicht die Tatsache, dass unser Kinderbuchautor und äh, Wirtschaftsminister ähm, da in seinem Ministerium doch einen richtig schönen Clan installiert hat, ähm, wo dann, also er selbst hat ja glaube ich nur den Schwager irgendwo unterbringen wollen, aber es gibt ja den gleichen Clan. Das sind äh, Leute, die schon lange in dem grünen Umfeld tätig sind in Stiftungen und, und Organisationen wie Agora Energiewende. Die machen dann irgendwelche Empfehlungspapierchen, die da, oh Wunder, als eins zu eins als Gesetz dann kommen werden. Da kommt unter Anständen diese, dieses Verbot der Heizungen her und auch die Daten, wann das greifen soll. Und dort sind halt nicht nur der Herr Greichen, sondern der Bruder und die Schwester und der Trauzeuge. Und die haben auch noch alle Geld gekriegt. Und äh, es ist äh, wirklich Wahnsinn. Aber das ist gar nicht das wirklich Erstaunliche. Das Erstaunliche ist, dass das momentan auch in den Massenmedien groß aufgekommen ist. Das ist allerdings erstaunlich, äh, wobei dieser Filz ist das eine, viel interessanter ist es und das ist in den Massenmedien nicht ganz weg, aber es ist äh, deutlich geringer beleuchtet, dass natürlich diese auch wieder an anderen hängen, wo das Geld herkommt. Und wenn man der Spur des Geldes folgt, dann kommt man zu einer Reihe von Milliardären im angelsächsischen Bereich, die man teilweise überhaupt nicht kennt, die aber dann auch solche Organisationen, Organisationen wie Extinction, Extinction Rebellion, also eine wie soll ich sagen, eine, eine ähm, äh, radikale äh, Klimabewegung äh, finanzieren. Und äh, dann sieht man schon, äh, wo das Ganze herkommt und schon wo das gesteuert wird. Und ich denke auch grundsätzlich war natürlich einer der Dinge, dass man natürlich Leuten, die man kennt, äh, da gerne so ein Pösschen äh, mit gut dotierten äh, ähm, Salären äh, verschaffen kann. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass man sich da ein Umfeld schafft, um die Dinge, die eben von gewissen Geldgebern und Organisationen kommen, dann auch durchdrücken zu können und nicht mehr irgendwelche Leute äh, im Ministerium oder so sitzen hat, die da noch Querschießen können. Also und äh, das ist natürlich der Hintergrund. Ähm, aber jetzt haben wir hier einen Nachweis mehr oder weniger das aus dem Ausland heraus über einen klaren Filz kann man so sagen uns äh, und das ist ja immer klarer im Endeffekt die, die Eigenheime enteignet werden sollen also das ist ja was hinten dran steht weil funktionieren kann das ganze so ja überhaupt nicht das ist, ist völlig logisch für jeden, der sich auch noch ein ganz kleines bisschen auskennt und selbst dieser Wohnkonzern Novia hat jetzt ja feststellen müssen, der ist möchte ja ganz brav sein und hatte in irgendeinem Gebiet schon recht viele Wärmepumpen installiert und kann jetzt doch einige von denen nicht in Betrieb nehmen, weil der Strom nicht verfügbar ist. Oh Wunder! Ja, es geht nicht nur darum, dass der Strom erzeugt werden muss. Es geht natürlich auch darum, dass der Strom dahin gebracht werden muss. Und solche Wärmepumpen brauchen im Zweifelsfall viel Strom, gerade wenn es kalt ist. Ja. Und deswegen plus diese Sanierungsgeschichten. Was natürlich rotzfrech ist, ist die Tatsache, dass im Bundestag, es sind ja auch Öl- und Gasheizungen da verbaut. Da wurde jetzt mal ganz lapidar gesagt, ja, wir können da leider nichts ändern. Der Bundestag lässt sich nicht anders beheizen. Also das ist schon rotzfrech. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Ganze noch kippt. Ich könnte es mir vorstellen, dass es so erstmal nicht mehr durchgeht, weil äh, jetzt ist das Ganze halt raus. Und äh, aber die spannende Frage ist natürlich schon auch, warum ist das rausgekommen? Also warum ist das? Also erst hat man die Bild angefangen, wie das immer so ist. Aber dann kam das sogar in den öffentlich-rechtlichen Medien bis hin zu den gesteuerten Satiresendungen, die das aufgegriffen haben. Und also das weiß jetzt eigentlich jeder hat das irgendwie mitbekommen, dass es diesen Clan gibt. Und das ist schon interessant, dass das rausgekommen ist, weil eigentlich passiert sowas in den gesteuerten Medien auch nicht zufällig. Ja, Und jetzt kann man natürlich überlegen, hat jemand aus dem Hintergrund gemerkt, dass das vielleicht jetzt doch etwas arg schnell und voreilig war und man deswegen wieder zurückrudert und vielleicht dann halt auch die Greichens, wobei die warmen fallen werden oder auch den Haarberg mitopfert. In der Hoffnung mit neuen Figuren, dann, wie das der Jean-Claude Juncker ja vor vielen Jahren ja mal ganz offen gesagt hat, wir probieren was aus und wenn es dann äh, kein großes Geschrei gibt, dann machen wir weiter. Und wenn es Geschrei gibt, ja, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück und versuchen es dann über eine andere Schiene. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere könnte natürlich sein, dass man, und das halte ich für das Wahrscheinlichste, haben wir schon oft drüber gesprochen, man möchte die Menschen jetzt endlich sauer machen dass sie diese Regierung und dieses politische System abräumen. Ja, und dazu ist das natürlich gut geeignet, weil das darauf reagieren viele, wenn auf einmal so ein Filz ist. Also da, da hat, hat man schon bei der Schweinegrippe gesehen, wenn die Politiker die Besseren sind als die anderen. Da reagieren viele doch sehr empfindlich. Ja, Und von daher bin ich mal gespannt. Auf der anderen Seite, das haben wir ja auch schon letztes Jahr aus vielen Vorhersagequellen gehört, immer wieder dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo immer mehr Sachen nach oben kommen. ja, Und äh, das scheint sich immer mehr zu bestätigen. ja. Auch wenn natürlich teilweise die Massenmedien <lacht> da mehr oder weniger drüber berichten. Aber natürlich auch in der großen C-Geschichte äh, passiert immer mehr. Und äh, wir kommen ja gleich noch drauf, das Ficht natürlich gewisse Leute gar nicht an. Im Gegenteil, jetzt geben sie richtig Gas in der Hoffnung, das vielleicht noch schnell irgendwie durchzukriegen. Aber äh, ich habe auch im privaten Bereich und in anderen Bereichen, sehe ich, dass momentan wirklich so eine Qualität ist, wo Sachen hochkommen, wo ich auch äh, gestaunt habe, was ich erfahren habe, was ich nicht für möglich gehalten hätte im privateren Bereich. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es scheint schon eine gewisse Qualität zu sein momentan. Die Dinge kommen hoch. Die Dinge lassen sich teilweise eben nicht mehr Verbergen. Ja, und natürlich ist die Frage, wie ignorant die Menschen immer noch sind. Aber wir kommen beim Ausblick da nochmal drauf zu sprechen. Ich könnte gut sein, dass wir schon in den nächsten Wochen da nochmal, dass da nochmal ein Gang zugeschaltet wird, um die Menschen gerade hier saurer zu machen. Ja, ähm, ansonsten dasselbe Chaos. Ich meine, die Annalena war in Saudi-Arabien, hat sich da auch wieder auf die Knochen blamiert. Äh, das war aber mit Voransage. Also es ist... Äh, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sie ob sie da. Also sie soll sich, glaube ich, auch blamieren. Also das ist die Frage, ob sie noch vorher gesagt kriegt, was sie da alles, welche Fettnäpfchen sie äh, reintreten soll oder ob sie das wirklich von selbst macht. Das weiß ich nicht, ist aber auch egal. Also das geht auch weiter so. Ähm, und ja, also von daher äh, die Umfragezahlen scheinen jetzt die offiziellen. Damit wird ja auch immer irgendwas. Äh, gesteuert. Ja, und da sind ja momentan die Grünen am Abfallen. Ja, und unser lieber äh, die AfD ist jetzt zweitstärkste Fraktion. Ähm, also es ist interessant. Äh, also es tut sich zumindest mal einiges. Also dass jetzt alles so weiterläuft wie vorher, kann man nach den letzten vier Wochen so nicht so einfach sagen. Also irgendwas, irgendein Schalter ist da umgelegt worden, wo das letztendlich hinführt. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber äh, die Dinge in Deutschland kommen gerade ein wenig ins Rollen. Das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Wie ist das bei euch in Österreich? Ähnlich. Ich meine, wir haben jetzt nicht dieses Heizungsproblem. Ich habe mich mit einem Bekannten ähm, unterhalten, der hat das Problem. Ähm, und da hatte ich recht gehabt. Wir hatten uns immer unterhalten und du meintest, alle Heizungen müssen neu. Und es ist nicht so. Es ist so, wenn deine Heizung... 2015 äh, gebaut wurde, dann ist sie bis 2035 äh, ohne Probleme nutzbar. Aber dann musst du umrüsten. Wenn du jetzt aber neu baust oder zubaust, dann musst du jetzt schon umrüsten auf Wärmepumpe und den ganzen Schumafu. Und der hat das Problem, er, er, er heizt mit Öl und hat halt so einen riesigen Öltank äh, was natürlich auch Geld kostet und, und Platz äh, in seinen ganzen Keller quasi ähm, in Beschlag nimmt. Äh, aber er, er findet es eine bodenlose Frechheit. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Nicht nur diese ganze Heizungsgeschichte, auch Automobile. Er hat sich mit einem Automobilhändler unterhalten, bei dem er früher eingekauft hat. Und er hat nur noch SUVs, Elektro-SUVs und so Nobelautos. Und hat dann gefragt, warum hast du keine Fiesta's mehr oder Fokus, halt diese typischen äh, Kleinfamilienwegen. Sagt er, tja, weißt du, ähm, Ford, also in dem Fall war es Ford, äh, bräuchte da so eine spezielle Technik und das würde sich nicht auszahlen, deswegen nur noch diese Luxuskarossen. Was natürlich ein fadenscheiniges Argument ist, es geht darum, dass nur noch Menschen mit Geld in Zukunft Auto fahren dürfen. Absolut richtig. Also das ist ja angesagt, also das, das ist bekannt, Also auch Opel, ist ja hier ganz in der Nähe, haben wir eigentlich die sehr erfolgreichen kleineren Wagen Adam und so weiter und Karl, die ja gut gelaufen sind, abgekündigt. Ja. Und äh, Benz überlegt ja sowieso, nur noch das Luxussegment zu bedienen, also so A und B Klasse äh, auch auslaufen zu lassen und selbst die großen E-Klasse und C-Klasse, sind nicht mehr also da wenn dann also ab sechsstellig so eher wie Richtung Bentley also da kommen halt die wirklich reichen Leute und bauen sich da ihr Ding zusammen und wenn das dann anstatt 150.000 250.000 kostet dann auch nicht schlimm da wollen sie eigentlich hin aber Hintergrund ist natürlich auch dass die EU durch ihre CO2-Regelungen diese Kleinwagen unverschämt teuer macht sie haben ja. halt eine bestimmte Regelung dass die einfach mehrere tausend Euro die Hersteller auf so einen Kleinwagen aufschlagen müssen. Und äh, das ist natürlich, wenn ein Auto 15.000 Euro kostet und dann über 20.000 kosten soll, das kauft keiner mehr. Ja, Bei einer Karosse für 80.000, ob da 5.000 mehr oder weniger ist, wurscht. Und deswegen hat die EU natürlich durch die Politik das auch ganz gezielt gefördert. Ja, Plus natürlich die Geschichten mit den E-Autos, äh, die aber momentan offensichtlich nicht mehr so gefragt sind, was mich auch nicht verwundert, weil... Ich meine, die Politik sagt auf der anderen Seite ja schon, die E-Auto-Besitzer und auch die Wärmepumpenbesitzer müssen damit rechnen, dass ihnen vorher vorgeschrieben wird, wann sie Strom noch nutzen dürfen und wann nicht. Ja, und dann ist natürlich schon die Überlegung: kaufe ich mir jetzt ein E-Auto, wenn ich nicht weiß, wann ich das laden kann? Ja, also. Aber du hast es genau richtig erkannt, beziehungsweise es ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Es ging nie darum, dass alle E-Autos fahren sollen oder dass es geht darum, dass eigentlich möglichst gar keiner mehr fahren soll, außer einer ganz kleinen, reichen Clique, die sich natürlich dann erfreut, von frei, auf freien Straßen fahren zu können. Es ist ja ganz ähnlich bei den Flugreisen. Ja, Es wird ja auch immer mehr überlegt, wie man Flugreisen für den normalen Menschen einschränken kann. Da gibt es ja schon ganz, also da gibt es ja irgendeinen Professor, hat mal wieder aus der dritten Reihe einen vorgeschickt, äh, der mal laut gedacht hat, wie die Einschränkungen alle sein sollen, nur noch ein Flug pro Jahr. Und irgendwie, ähm, was natürlich irgendwelche reichen Leute mit Privatchats oder privat gecharterten Chats nicht anficht. Für die gilt das nicht. Also, das ist sehr deutlich, dass man jetzt versucht, in einem affenartigen Tempo sozusagen die normalen Menschen abzustufen, ja, ihnen die Freiheiten zu nehmen. Und für eine kleine Oberklicke reicht das, gilt das natürlich alles nicht. Man nimmt den Klimawandel da momentan als den primären Anlass, um das zu durchzusetzen, mit teilweise absurden also, die, also mittlerweile wird es wirklich sowas von absurd. Im teilweise auch im Fernsehen, dann sagt der Wetterfrosch, ich glaube im ZDF zeigt der eng eine Kurve des der CO2-Werte auf Hawaii, ja äh, direkt neben dem Vulkan, der letztens ausgebrochen ist. Oh, es ist der höchste Wert, den wir je hatten, da gemessen haben. Und neben dran bricht ein Riesenvulkan vulkan aus. Aber äh, das hat er natürlich nicht gesagt. Er hat das auch nicht Vulkan genannt, sondern Berg. Ja, klar, ne? aber lauter so wahnsinnig absurde Geschichten. Aber ich glaube, auch damit laufen. Das ist das Spannende, weil mit diesen Leuten, die das jetzt gerade hochhalten, dieses Thema und auch teilweise Grotten schlecht hochhalten, äh, verbrenne ich das Thema selbst. In den USA ist man da ein Stück weiter. Über 50 Prozent der Leute glauben diese menschengemachte Klimageschichte nicht mehr. Ja? Und äh, da, deswegen bin ich auch relativ sicher, weil es gibt ja doch einige, die sehr pessimistisch, jetzt machen sie den Sack zu und wir dürfen gar nichts mehr, sind alle Sklaven und so weiter. Nur ohne öffentliche Meinung funktioniert das halt nicht, wenn ich die öffentliche Meinung nicht dazu kriege. Und äh, so wird man das nicht hinkriegen. Aber wenn ich die Leute verbrenne, also ich meine, zum Beispiel, wenn ich wirklich die Leute zu diesen Wärmepunkten bringen wollte, ja, mit dem reichen -Clan, ist dieses Thema tot. Das kann ich in den nächsten zumindest ein paar Jahren so nicht mehr bringen. Ja, Das äh, haben sie sich selbst beerdigt, das Thema damit. Ja, Und das ist eine spannende Sache und das sehen wir momentan immer, immer öfter, was ja auch von Leuten, vom Egon, aber auch von anderen vorhergesagt wurde im Bereich der dunklen Eliten. Aber man sieht es eigentlich auch bei deren Marionetten. Immer häufiger werden die Aktionen, die sie tun, sich gegen sich wenden. Wir kommen beim Ukraine-Krieg auch nochmal drauf. Wir kommen bei Tucker Carlson drauf. Äh, die machen irgendwas, aber im Endergebnis passiert eigentlich das Gegenteil von dem, was sie vermutlich erreichen wollten. Und Das kann man jetzt auch da sehen. Ähm, und wie gesagt, mit dem totalen Zwang ist es halt schwierig, sowas durchzusetzen. Dazu brauche ich ganz andere Mittel und Wege. Äh, Thema Polizei, Thema Gerichte. Also ich kann ja nicht 50 Prozent der Bevölkerung ins Gefängnis stecken. Die sind jetzt schon überfüllt. Ja, Also äh, das heißt, diese Sachen funktionieren mit Zwang, bestenfalls nur mit Exempeln. Was ja auch schon bei dem großen C gemacht wurde. Äh, trotzdem hat es nicht dazu gereicht, wirklich eine Riesenanzahl doch noch zur Spritze zu bewegen. Man hat immerhin 20 bis 25 Prozent nicht Bewegen können. Hier in Deutschland gibt es andere Länder, da sind die Anzahlen der nicht gespritzten geringer, aber viele Länder auch noch viel mehr. Also, und das sind einfach zu viele, damit kriege ich das nicht durch. Ja, und von daher bin ich auch etwas entspannt bei dem zweiten Thema, kommen wir gleich drauf. Es fällt aber auf, dass momentan zumindest alles nicht mehr so läuft, zumindestens. Wie sich das gewisse Herrschaften vorstellen und das finde ich ein gutes Zeichen, auch wenn, äh, da kommen wir später noch drauf, demnächst da einiges noch zu erwarten ist. Ja, ich meine, die Politik äh, macht ja nicht wirklich was in Sachen äh, Besserung, oder wie ist denn der Stand in Deutschland, was die Aufarbeitung ja. angeht? Ja, die Regierung versucht sich, genau wie die Massenmedien, die machen immer noch diese, es kommt einiges, aber immer so episodenmäßig Einzelfälle. Ja, Und äh, natürlich versucht man, also irgendwelche Untersuchungskommissionen werden natürlich abgelehnt, Ja, wobei ich da ehrlich gesagt auch nicht wirklich äh, nicht wirklich äh, viel erwarten würde, wenn ein Untersuchungsausschuss da irgendwas macht und dann gibt es irgendeinen Bericht. Und im Endeffekt, wenn die Medien dann nicht mit Brennpunkten den thematisieren, dann würde der eh wieder unter den Tisch fallen. Ja. Ähm, es gibt außerparlamentarische oder außer äh, äh, Aktionen, da passiert mehr. Und die kriegen auch immer mehr Aufmerksamkeit. Und das ist genau das Problem, was sie haben, weswegen sie ja immer mehr versuchen, jetzt noch mehr die Zensur des Internets durchzusetzen. Äh, am heftigsten ist es offensichtlich momentan in Irland und in Kanada. Ähm, die suchen sich ja scheinbar immer bestimmte Länder raus, um was auszuprobieren. Und da will man jetzt ja insbesondere in Irland tatsächlich auch den Konsum von, ja, wie das so schön heißt, Hassrede und Desinformation. Ne? Aber wir wissen ja alle, was das bedeutet, es wirklich strafbar zu machen. Also das ist dann wirklich, bis jetzt waren ja sozusagen, man hat verhindert, dass man die sogenannten Feindsender, natürlich in Persona die russischen, aber im Endeffekt ist jedes alternative Medium ein Feindsender, ähm, dass man den Leuten äh, versucht, ist zu erschweren durch Zensur oder durch... Äh, Blockierung im Nameservice, halt bei den russischen und so weiter, dass die Leute es überhaupt nur sehen können. Bei euch in Österreich ist es jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass schon die Weitergabe von Informationen, wie ich diese äh, Blockade oder Zensur umgehen kann, strafbar ist. Ja, Was dann auch nicht mehr eine Zensur ist, die man einfach auf die Privaten abschieben kann. Bis jetzt hat man immer gesagt, was können wir denn hier tun, wenn YouTube was zensiert, das ist ein Privatunternehmen, da können wir doch am Staat nichts machen, dass wir in Deutschland ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben, das mehr oder weniger die großen Konzerne dazu zwingt, wobei die das auch gerne selbst machen, weil die dann in den selben Händen sind. Aber das war immer noch ein anderes Thema. Jetzt haben wir bei euch zumindest das ist eine ganz klar staatlich sanktionierte Geschichte schon mal. Aber wie gesagt, in Irland, da wäre es jetzt, aber bei uns ist das konsumieren von alternativen Sendern oder wir dürfen auch noch Russia Today uns anschauen, wenn wir es dann schaffen. Äh, aber selbst das würde in Irland jetzt dann strafbar werden. Das heißt, wie früher, das alleinige Hören der Feindsender ist dann strafbar, wenn du erwischt wirst ja, und natürlich ja. wird man da auch Kommt dann so schön nebenbei und man man hofft auf die die Mitarbeit, also sprich man hofft auf Denunzianten, weil du kannst das natürlich nur schlecht wirklich äh, kontrollieren, wobei im Internet ja mittlerweile einiges möglich ist. Äh, mal gucken, ob das durchgeht in Irland. Das ist, glaube ich, noch nicht beschlossen und spannend ist, die, die Begründung in Irland ist, die Kanadier wollen es ja auch machen. Das ist eine sehr interessante Begründung. Ja, warum die das jetzt machen? Ähm, aber das ist natürlich der nächste Schritt. Hier in Deutschland haben wir eine andere Richtung. Da will unsere Frau Feser jetzt anlasslos alle Chats überwachen. Ja, was natürlich auch spannend ist. Wir reden also nicht über irgendwelche Kanäle, die an viele Leute gehen. Wir reden über die privaten Nachrichten, die ich dir schicke oder meiner Freundin oder meinem Freund schicke. Die möchte die äh, Dame auch überwachen, ob verschlüsselt oder nicht. Natürlich wird erstmal die Kinder, Kindesmissbrauch da vorgeschoben, ja, ähm, wobei äh, gut ein bisschen was passiert, aber bei den richtigen Stellen passiert natürlich weiterhin wenig bis nichts. Aber das ist natürlich wieder so ein Grund, wo man erstmal sagen kann naja, da kann ja keiner was gegen haben, nicht? Aber wenn dieses Instrumentarium natürlich da ist, und wir haben es jetzt in der Vergangenheit sehr häufig gesehen, und die EU sagt das ja auch ganz offen, da gibt es ja auch diesen neuen, neuen äh, Act der ja auch sehr stark in Richtung Netzwerkdurchsetzungsgesetz geht, wo ja explizit auch von Desinformation einfach gesprochen wird. Also sprich, alles, was nicht offizielle Meinung ist, ist sozusagen schädlich und muss bekämpft werden. Und darauf würde das dann natürlich auch wieder hinauslaufen, dass dann, im, wenn du sozusagen privat irgendwo deiner Oma oder deiner Mutter oder sonst jemanden äh, etwas berichtest, was aus deren Sicht nicht in Ordnung ist, das ist dann natürlich nicht der erste Schritt, das wäre dann der zweite oder der dritte. Hast du dann auf einmal einen Strafbefehl in deinem Briefkasten sitzen? Nicht? Und das ist, äh, die Frage ist gar nicht, wie häufig das passiert. Viel wichtiger ist erstmal, den Leuten so viel Angst zu machen, dass sie sich selbst nicht mehr trauen, was ja in der öffentlichen Meinungsäußerung schon lang passiert ist. Viele Leute trauen sich verschiedene Sachen nicht mehr zu sagen, äh, weil es immer wieder Beispiele gibt und auch Exempel, dass diese Leute dann wirklich eine Strafe gekriegt haben. Allein, wenn du zum Beispiel auf einer Demonstration hier in Deutschland zu sehr für Russland eingestanden bist, also sozusagen zu viel Verständnis für die russische Operation in der Ukraine äh, gezeigt hast, oder allein, wenn du zu offensichtlich ein Z getragen hast, hat dir das eine Verurteilung eingebracht in Deutschland. Da sind Leute verurteilt worden. Ja, Und das ist natürlich etwas, was erstmal super bedenklich ist. Das ist für einen freiheitlichen Rechtsstaat völlig und unding. Das kennen wir einfach nur von Diktaturen, von totalitären Systemen. Aber natürlich viel wichtiger noch, wie ich gesagt habe, die können nicht Zehntausende von Leuten bestrafen. Das können die gar nicht machen, die haben sie gar nicht die Möglichkeiten. Aber viel wichtiger ist, die Leute sehen, oh, der ist jetzt verknackt worden. Erziehe einen, also bestrafe einen, erziehe 100. Oder 1000 oder 10.000. Genau, das ist natürlich die Idee hinten dran. Ja. Ja. ja, in Österreich hat man ja den YouTube-Kanal der FPÖ jetzt mal äh, zumindest für eine Zeit lang blockiert. Also die können jetzt mal nichts uploaden. Ja, der böse Herr Kicki. also ich bin jetzt kein FPÖ oder überhaupt ein Parteisympathisant, aber... Wenn dann gleiches Recht für alle und ich finde das eigentlich ziemlich äh, unverschämt, ja, dass man sich da bei einer Partei sogar so weit aus der Deckung traut, da den Kanal einfach zu, pff, zu blockieren. Ist schon ein starkes Stück. Das ist ein sehr starkes Stück, also im Endeffekt ist das auch, aber sie lassen die Maske immer mehr fallen, ja? was natürlich erstmal schmerzhaft ist, auf der anderen Seite sieht man die hässliche Fratze aber immer deutlicher, und im Endeffekt ist das auch was, was sich eigentlich mit Sicherheit gegen sie wenden wird. Wer zu diesen Maßnahmen greift, muss eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Weil argumentativ haben sie offensichtlich ja gar keine Chance mehr. Auch in Österreich haben sie ja natürlich das Problem, dass die FPÖ selbst offiziell immer mehr Zulauf bekommt. Da müsste die FPÖ aber genau wie hier die AfD auch fast gar nicht viel tun weil einfach die anderen so schlecht performen und die Leute so stark über den Tisch ziehen, dass immer mehr Leute sagen, allein deswegen gehe ich mal zu den anderen. Ja, Und ja, im Endeffekt dann, wäre dann die finale Konsequenz, diese Parteien zu verbieten. Das trauen sie sich momentan noch nicht, weil dann wäre halt völlig klar, was Sache ist. Teilweise muss man natürlich auch immer fragen, wobei ich da immer mit Pauschalurteilen sehr vorsichtig bin. Es das heißt ja immer auch gesteuerte Opposition. Das will ich gar nicht ausschließen, wobei ich da sicherlich nicht alle in diesen Parteien sehe. Ich denke, da gibt es auch sehr ehrliche Leute, die wirklich gute Opposition machen. Aber es gibt, glaube ich, auch immer irgendwelche U-Boote. Interessanterweise ist es bei der FPÖ, bei der AfD gibt es ja dann doch auch immer Leute, die sehr, sehr groß da waren und auf einmal nicht mehr da sind. Das ist auch interessant. ja. Ähm, aber sei es drum, nichtsdestotrotz, selbst wenn sie gesteuert sind, äh, bringen sie natürlich viele Themen auf den Punkt, äh, was die Leute zum Andenken nachregt, anregt. Nicht? Und die Tatsache, dass bei uns in den Massenmedien, während man ja früher ab und zu noch mal AfD-Leute gesehen hat, mittlerweile in Talkshows, die gar nicht mehr kommen. Dieses Jahr war, glaube ich, einmal oder überhaupt nicht einer in diesen massenhaften Talkshows zu Gast. Ja, was natürlich gegen politi jegliche politische Ausgewogenheit völlig äh, äh, Lügen straft. Ja, aber das ist auffällig, aber dass man zu diesen Maßnahmen greifen muss, ja, dass man sich nicht mal mehr traut, äh, wie es ja immer war, fünf in der Talkshow gegen einen. Ja, aber selbst der eine darf nicht mehr kommen. Selbst die Wagenrecht sieht man nur noch relativ selten, weil die ist halt auch gut rhetorisch, ja. Und die kriegt ihre Botschaft durch und das will man nicht mehr. Ja, ähm, aber was ich auch so mitkriege, diese Talkshows, äh, die guckt ja eh kaum noch einer, auch in Deutschland. Weil äh, selbst die Leute, die das noch glauben, wenn du immer dieselben Leute hast, die dieselben Themen behandeln und auch nicht gegeneinander sind, außer vielleicht Nuancen. Also irgendwann äh, ist auch der, der hartnäckigste Medien-, Massenmedienkonsument irgendwann gelangweilt und äh, muss sich dieselben Nasen nicht fünfmal angucken. Es sei denn, es ist jemand, der das alles ganz toll findet und die natürlich dann äh, sich immer wieder anschaut. Aber so der einigermaßen Durchschnittsmensch, äh, der ist, glaube ich, mittlerweile da auch ziemlich gelangweilt. Und deswegen gehen die Einschaltquoten hier ja auch runter und runter. Peter, ich habe mich äh, unlängst immer wieder gewundert, warum auf der Online-Präsenz von ORF, also bei euch Tagesschau, öffentlich-rechtlich, immer wieder bis heute die Corona-Zahlen irgendwie propagiert werden. Und jetzt äh, kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, ist es so, dass quasi die Nationalstaaten quasi ihre Pandemie, ihr Pandemie-Management quasi der WHO einfach übergeben würden? Ja? Das heißt, die WHO kann jetzt bestimmen, wie, was, warum man irgendwie zu rechtfertigen hat oder auch nicht. Ja. Also das ist natürlich jetzt das, was man versucht. Es gibt ja demnächst da die große Konferenz in Genf, wo das ja beschlossen werden soll. Und hier bei uns im Bundestag haben ja alle Parteien außer der Linken und der AfD und den paar freien Abgeordneten, die Linken haben sich, glaube ich, enthalten, die AfD und die Freien haben abgelehnt, aber die ganzen anderen Parteien haben mit dem Hurra zugestimmt. Ja, das wollen wir, wir wollen, dass der WHO übergeben, wir unterstützen dieses Vorhaben, äh, was jetzt aber auch nicht wirklich überraschend war. Ähm, es ist natürlich die Frage, ich glaube nicht, dass man sich in Genf wirklich weltweit darauf einigt. Da gibt es viel zu viele Länder, die äh, das sicherlich nicht mitmachen. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass dann insbesondere die westlichen Regierungen dann sagen, wir machen das aber ganz freiwillig so. Ja, das ist der Plan. Dann habe ich nämlich den großen Vorteil. Ich kann dann immer sagen lokal, ja, ich, ich kann ja nichts machen als Politiker. Wir müssen ja das machen, was die WHO sagt. Nicht? Und besonders perfide ist natürlich WHO. Da denkt man natürlich an Spritzen und an sogenannte Pandemien und alles. Aber es gibt da eine Initiative One Health. Ja, Und da werden ja noch ganz andere Sachen in die Gesundheit reingepackt, nämlich unter anderem der Klimawandel. Nicht? Oder auch äh, die äh, Krankheiten durch den Klimawandel zum Beispiel. Ja, und das ist dann ein Teil, denn das heißt, die WHO könnte dann auch klimarettende Maßnahmen auch befehlen. Und dann hat man das schön damit reingepackt. Und dann hätte man theoretisch, so war der Plan, wie gesagt, weltweit funktioniert das nicht mehr schon eine kleine Weltregierung, die sich dann aber nicht nur auf die ähm, Gesundheitsthemen bezieht, sondern schon andere Themen mit reinzieht. Nicht? Und auch bei der Gesundheitsgeschichte sind natürlich die Kompetenzen, die die WHO da haben soll. Also, Das, das ist ein Horrorbuch, was du da lesen kannst. Also da, Alles, was wir erlebt haben, wird noch mal getoppt, äh, nur wenn bei der WHO IWHO, einer meint, hurra, wir haben jetzt eine Pandemie und dann ist alles drin, Lockdowns. Und interessanterweise steht da auch drin, dass auch da dann die Information gesteuert werden muss. Also sprich, Desinformation muss verhindert werden, steht da alles drin. ja Und das ist natürlich jetzt wirklich der kurzfristige Versuch einer totalitären Übernahme durch eine Art Weltregierung in einem bestimmten Bereich nur. Deswegen wird es ja nicht so genannt. Es ist ja nur wegen der Gesundheit. Right? Wie gesagt, weltweit funktioniert das definitiv sicherlich nicht. Aber natürlich könnte es schon sein, dass sich unsere Staaten hier, Deutschland, Österreich sicherlich, also Deutschland, wie gesagt, ganz sicher, die sind ja alle ganz toll. Und so finden das ja unsere offiziellen Regierungspolitiker äh, dem unterordnen. Natürlich, weil sie dann natürlich auch, wie gesagt, einfach sagen können, also es ist die Agenda. Es ist ganz offensichtlich, die Agenda wird jetzt versucht, mit einem Affentempo durchzudrücken. Aber genau deswegen bin ich da auch relativ entspannt. Selbst wenn Sie das jetzt beschließen, und wir kommen auch im Ausblick noch dazu, bis das soweit ist, dass es greift, wird diese Regierung nicht mehr allzu viel Macht haben. Und dann ist es können die irgendwas befehlen, das wird aber keinen mehr interessieren. Weil, wie gesagt, in dieser Geschwindigkeit kriegst du das nicht akzeptiert von genügend Menschen. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach, gerade weil das jetzt so schnell und so holter die Polter und mit Holzhammer gemacht wird, äh, ein deutliches Zeichen, dass diese Leute unter massivem Druck stehen, Panik haben und jetzt noch ganz schnell das irgendwie durchkriegen wollen, ja, damit sie dann äh, das später das mal sagen kann, okay, das ist jetzt aber unterschrieben, das kann man ja nicht mehr rückgängig machen. So. Ja, es bietet auf jeden Fall einige Gefahren und äh, ich meine die WHO, ähm, dass die natürlich ähm, das höchstwahrscheinlich zu ihrem Nutzen aus äh, oder nutzen würde und zwar nicht im Sinne der, der, der Menschen, sondern halt äh, im Sinne der Pharmaindustrie und, und all anderer, die daran hängen an diesem Tropf, das ist ja sehr naheliegend und ähm, wie siehst du das? Ich meine, wir haben ja vor einigen Wochen noch gesagt, nee, so eine neue äh, Art äh, Covid oder sowas wie eine Pandemie oder sagen wir mal so wie so ein Virus, das wird es nicht mehr spielen. Aber ist es vielleicht nicht doch noch äh, möglich, dass Sie das zumindest versuchen? Also, wie gesagt, diese Leute stehen mit dem Rücken zur Wand. Das ist alles möglich. Aber momentan würde das, glaube ich, nicht durchgehen. Ja. Ähm, Entscheidend ist natürlich, dass hast es genau richtig gesagt, man muss, wenn man mal schaut, wer die WHO finanziert. Das ist 80 Prozent private Finanziers. Ein ganz großer Geldgeber ist die allseits bekannte Bill und Melinda Gates Stiftung. Ja, also im Endeffekt würde dann ein Herr Gates uns befehlen können, was wir zu machen haben, was die Leute halt einfach nicht verstehen. Viele, die noch nicht wirklich hinter die Dicke schauen möchten. Aber äh, es ist, wie gesagt, allein diese, diese Tatsache, dass jetzt, äh, da, da, da siehst du schon Nachtigall, ich höre dir Trapsen, nicht? also diese Klimawandelgeschichte mit reinzubringen, weil das ist, normalerweise kannst du dieselbe Chance wie Corona jetzt erstmal nicht wiederholen, da musst du warten. Äh, aber da könnte man dann natürlich darüber sagen, aber guck mal, das ist jetzt auch ein Gesundheitsnotstand, weil das Klima verändert sich und aus dem und dem Grund, und dann hat die WHO da ja auch diesen Durchgriff. Nicht? Und das ist äh, meiner Ansicht nach der wahrscheinlichere Weg zu sagen, äh, wir machen jetzt was etwas anderes, dass die Menschen was Neues kriegen. Das ja, ist natürlich alter Wein in neuen Schläuchen und die Leute sollen den alten Wein nicht erkennen. Ne? Das ist schon klar. Es ähm, ist äh, aber natürlich, wenn ihnen nichts anderes übrig bleibt, kann es auch durchaus sein, dass wir noch mal eine neue Pandemie proklamieren. Also von daher ausschließen will ich das nicht. Allerdings hört man momentan äh, aus der geistigen Welt in dieser Hinsicht eher wenig. Also dass da jetzt noch mal sowas wie Corona kommt, wohl gemerkt, also wir kommen am Ausblick noch mal drauf. Schon im Juni könnte irgendwas kommen, aber ich glaube nicht, dass das mit irgendwelchen sogenannten Viren oder sonst was zu tun hat. Da mag was anderes hinten dran stecken. Spannend ist natürlich, dass man momentan schon mit der ganz eibrig an den Grenzen kontrolliert. Ein Freund von mir ist bei der Einreise von Österreich nach Deutschland vor zwei Wochen kontrolliert worden. Es ist offiziell natürlich wegen der illegalen Migranten. Nur wissen wir beide genau, dass unsere Regierung die gerade nur er nicht kontrollieren will, da fragt man sich auch, wird da schon mal was getestet oder vorbereitet, was demnächst kommt aus irgendeinem anderen Grund, dass wir dann auch wieder nicht mehr über die Grenzen fahren dürfen. Das wird auch noch spannend werden, aber da tut sich offensichtlich auch gerade wieder was. Und äh, zwischen Österreich und Deutschland muss man sich ja schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht? Also es ist schon interessant, äh, was da jetzt auch wieder schon läuft, so nebenbei. Nicht? Ähm, und irgendwas werden sie natürlich versuchen, das ist ganz klar. Und äh, dieses Jahr wird allerdings äh, mehr Aufregung sein, als wirklich passieren wird. Das ist auch, können wir schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, allerdings, nächstes Jahr wird es interessant, muss man vorsichtig zu sagen. Nicht? Also von daher äh, schauen wir mal, was sie sich ausgedacht haben. Ähm, aber es muss ja auch nicht immer die Pandemie sein. Momentan wollen ja, also das ist, merkst du ja so ein bisschen im Hintergrund, äh, aber so richtig ziehen sie auch nicht mal an einem Strang. Also jetzt haben die Pharmaindustrie, hat ja groß verdient, dann haben wahrscheinlich irgendwann die Militärindustrie gesagt, jetzt wollen wir aber auch mal ran. Nicht? Vorher war es durch die Flüchtlinge, waren es halt die, die soziale industrielle komplex und jetzt Pharma und jetzt, die, die, jetzt waren dann die Energieunternehmen, haben auch noch ordentlich abgesahnt. Und äh, die Rüstungsindustrie und mal gucken, wer jetzt noch fehlt, wer jetzt dann in die Hand hebt. Und das könnte natürlich gut sein, dass das dann die nächste Krise ist, dass dann der nächste Teil nochmal ordentlich absahnt. Da ist natürlich, was man die sahen immer ab, aber es ist auch nie genug bei gewissen Leuten. Die Finanzindustrie könnte ja auch nochmal kommen, dass die nochmal richtig absahnt, weil die ist eh kurz zum Kollaps. Äh, aber warten wir es mal ab. Ähm, Allerdings, dass sie uns in Ruhe lassen, ist, ist fast ausgeschlossen, würde ich sagen. Wir hatten äh, bei unserem letzten Denkanstoß noch darüber ein bisschen äh, ja, geschaut, wird das wird er angelobt werden? Ja, er wurde jetzt angelobt. King Charles III. ist jetzt quasi in Amt und Würden. Auch da gab es ja einige Verstimmungen im, im, im, im Umfeld, äh, zu denen kommen wir gleich zu sprechen. Aber jetzt rein mal nur diese, dieses äh, Protokoll, dieses Prozedere, wie hast du nur das wahrgenommen? Ja gut, also ich habe mir es natürlich nicht angeschaut, das äh, habe ich wirklich kein Besseres zu tun. Aber es haben natürlich genügend Leute gemacht. Und es war ja einiges an Symbolik drin mal wieder und es waren auch interessante, ungewöhnliche Sachen. Also mittlerweile bekannt ist ja der Sensenmann, ne? der ja da durchs Bild gelaufen ist. Das hast du sicherlich mitbekommen. Ne? Also ein Mann mit Kutte und einem Stab, hat die Sense nicht genau gesehen, läuft während das Bild drauf, ist, ist, ist die Ehrenformation reingekommen und dann ist da so ein Eingang und dann läuft er da so einfach durch. Ja? Und... Ähm, das äh, wurde dann, also der ist, das war in der offiziellen Berichterstattung drin, ähm, konnte man auf kann man auf dem YouTube Video Mitschnitt auch sehen. Aber es wurde auch offiziell zugegeben, weil sogar die Bild hat diesen Sensenmann ja thematisiert und dann hieß es ja, das wäre irgendwie ein Küster, der aber irgendwie gar nicht dazugehören würde und der wäre da halt durchgelaufen. Also sprich, dass der da durchgelaufen ist, so gekleidet, dass es offiziell mehr oder weniger bestätigt worden nicht. Das ist natürlich eine interessante Symbolik. Die Frage ist, wer hat den da durchlaufen lassen und warum? Sollte das zeigen, dass mit dieser Herrschaft jetzt wirklich der Sensenmann, also sprich, jetzt geht es zur Sache mit bei den Menschen, oder heißt das viel mehr? halte ich für wahrscheinlicher, dieser Sensenmann zeigt an, dass es für die Monarchie jetzt halt vorbei ist, was zu anderen Vorhersagen passt dass der Charles, beziehungsweise eigentlich jetzt schon die Mutter sein soll, nach einer alten Prophezeiung aus 1953, die letzte Monarchin ist, jetzt ist er es ja nochmal, ne? aber es ist noch was anderes Interessantes passiert und das ist auch in alternativen Themen kaum thematisiert worden, bis auf wenige Ausnahmen, der hat ja einen Königsschwur zu leisten, dass er nämlich seinem Volk zu dienen hat. Und dieser Schwur, den der Erzbisch, Erzbischof von Canterbury äh, vorträgt, wurde umgedreht. Die Menschen sollen dem König Treue schwören. Und äh, das ist auch interessant. Ich meine, das passt absolut zu dem Bild, was wir momentan von unserer Politik haben. Da ist es ja auch nicht mehr so, dass die dem Volk dienen, sondern das Volk hat gefälligst ihnen zu gehorchen und zu dienen. Das äh, lassen sie immer klarer durchblicken. Ja, Aber das ist auch eine interessante Änderung gewesen, die äh, fast unerkannt blieb. Ja, und ich, äh, wir kommen gleich noch mal zu anderen äh, Bereichen, die bei dieser Krönung passiert sind. Im Endeffekt, ja, haben wir jetzt einen neuen König, der natürlich auch, das war ja auch interessant. Ich meine, das früher war, da hieß es ja, na, die die Camilla könnte nicht Königin werden. Jetzt ist es ja auch spannend. Ging eigentlich gar nicht. Ja? Wer Sie konnte nicht Thronfolgerin werden, weil oh. sie ja keine Jungfrau mehr war. Ja. Aber Königin konnte sie schon werden. Die, die Erstmal hieß es, den Titel Königin kann sie nicht kriegen. Das ist irgendwann gedreht worden. Ja, ja aber Thronfolge. Thronfolge sowieso nicht. Das ist klar. Thronfolge hatte sie nie. Das war, ist immer klar, das geht nicht. Ja, da muss schon dann, äh, genauso wie der Prinz Philipp ja nicht, der, wenn seine Frau vorher gestorben wäre, wäre er ja auch nicht der neue König geworden. Das ist dann zwangsweise der nächste, der, der älteste Sohn einfach. Oder dann die älteste Tochter, wenn es keinen Sohn gibt. Diese ganzen Geschichten halt. Ne? Und wenn da nicht, dann die Enkel. Also das ist, war immer schon so. Aber das sind so Details. Ich bin da auch nicht so tief drin in dem Thema. Wichtig ist aber, und das verstehen einige auch nicht, viele glauben ja, gut, das ist halt so eine Showmonarchie, die haben ja keine Macht mehr, ist doch eigentlich wurscht, wer da König ist. Das ist hinten und vorne falsch. Also erstens mal ist jetzt ein Mann König, wobei die, Lisbeth, die Elisabeth kaum besser war, aber der ganz offen mit dem wf, wf pakt hier, der die neue Weltordnung fördert, der eigene Organisation gegründet hat, um das zu machen. Ja, da ist der Prinz Charles ja schon seit Jahren und sogar Jahrzehnten ganz stark auf der Agenda unterwegs, ganz offen. Ja. Plus die Tatsache, dass natürlich die britische Krone eine ganze Reihe von, von Organisationen und, und, und Zirkeln gegründet hat, die natürlich im Hintergrund agieren, ja, wo sie dann dort ihre wirkliche Macht ausüben. Ja? In England oder in Großbritannien natürlich weniger, klar, da, wobei ja auch vieles da immer noch über das Königshaus läuft, ja? aber im Endeffekt so richtig viel haben die nichts zu sagen, aber wie viel hat denn die Politik eigentlich zu sagen, wenn man wirklich äh, schaut, auch in den westlichen Ländern, die Leute, die wir da vorne sehen, ja, die haben ja auch nichts zu sagen. Nicht? Von daher, äh, das ist die Showveranstaltung, aber im Hintergrund auch natürlich durch den Reichtum, den sie haben, weil äh, die Winser-Familie hat ja weltweit Ländereien und alles, das sind schon sehr, sehr große Vermögenswerte. Ähm, deswegen ist es schon wichtig oder entscheidend, und wie es aussieht dann kommen wir mal ein bisschen auf die anderen Ebenen. Äh, mochte, wollte man ja mit dieser Krönung auch einiges erreichen. Äh, also wenn man den Astrologen zugehört hat vorher und äh, auch den medialen Menschen, dann gab es gab ja am 25. April die Sonnenfinsternis und am 5. Mai die Mondfinsternis. Und diese beiden Finsternisse haben wohl sehr, sehr große Einflüsse, die auch sehr, sehr weit reichen bis 2026 sogar. Und dass genau einen Tag nach dieser Mondfinsternis die Krönung stattfindet. Ja, das war schon mal das erste, was irgendwie meiner Ansicht nach kein Zufall war. Ja. Dann ist die Krönung sechs Monate, sechs Wochen und sechs Tage nach der Beerdigung von der Elisabeth gewesen. Nächster Zufall. Ja, dann ist diese Krönung 666 Tage nach dem Beschluss des ersten, sagen wir mal, weltweiten Steuergesetzes erfolgt. Damals hat man sich ja geeinigt, dass Unternehmen erstmal gar nicht so schlecht von der Grundidee her, dass die Großunternehmen nicht mehr Steuer flüchten können. Ja, wobei das auch nicht alle weltweit jedes Land unterschrieben hat. Aber das war das erste multinationale Gesetz, sozusagen der erste Schritt in die NWO und 666 Tage später exakt. Äh, Findet diese Krönung statt. Das sieht man schon, weil diese Leute stehen auf Symbolik, das wissen wir, äh, ist schon sehr, sehr viel Symbolik in diesem Datum. Ja, Und der Egon Fischer hat sich die Sache auch genauer angeschaut, er hat in seinem Blog da ausführlich drüber beschrieben. Es ist das eine, was sichtbar passiert, aber so eine äh, Krönungsfeier wird natürlich auch energetisiert. Das heißt, man will damit gewisse Energien. Einbringen und verstärken, ja, und, äh, dem Charles damit auch wirklich eine noch eine ganz andere Macht ver verleihen als das, was wir jetzt erstmal weltlich erkennen können, ja. Da ist aber die gute Nachricht, um es mal vorsichtig zu sagen, es ist grandios gescheitert. Ja, das hat der Egon ganz klar gesehen. Es sind sehr ungewöhnliche Dinge passiert. Das kann man da nachlesen. Ich will das jetzt auch gar nicht, äh, in die Länge ziehen. Ähm, Tatsache ist, dass die lichtvolle Seite mit dabei war und äh, die sich wohl auch eigentlich ziemlich totgelacht haben bei dem, was passiert. Aber auch da ist jetzt die Aussage, der Karl, der, der Karl, der Karl eigentlich auf Deutsch, der, der Charlie, der Charles, der Karl, der wird sich noch wünschen, dass er nie König geworden wäre. Weil im Endeffekt alles, was er jetzt tut, wird sich vermutlich gegen ihn wenden. Also der wird keinen wirklichen Spaß haben an seiner Regentschaft, weil er ist jetzt auch einer unter denen, den genau das widerfährt, was jetzt schon einige bemerken. Er wird irgendwas tun und das wird sich vermutlich gegen ihn richten. Und es wird interessant, wir hatten ja eh die Vorhersage von Egon, das Kollegen, dass äh, gerade London unter Umständen dieses Jahr noch irgendein Ereignis treffen wird, an das sich die Briten noch jahrzehntelang erinnern werden. Interessanterweise hat eine andere mediale Dame, als ich dir das erzählt habe, die ich kenne, gesagt, kam ihr sofort Monarchie in den Kopf. Also da haben wir auch wieder die äh, Verbindung. Ähm, warten wir es mal ab. Auch andere Visionen zeigen, dass also gerade der Bereich England, nicht Großbritannien insgesamt, sondern England, für das sieht es nicht so gut aus. Und wenn man momentan sieht, wir kommen ja am nächsten Topic gleich dazu, was da in der Ukraine passiert. Also England lädt sich gerade richtig viel Karma auf und äh, eventuell gibt es dann irgendwann doch auch mal einen, einen Punkt, der überschritten wird, wo dann auch die Rechnung bezahlt werden muss. Von daher ähm, spannende Sache, aber auf jeden Fall, wenn man diese Krönung sich anschaut, ist aus energetischer Sicht das, was man wohl, was die dunkle Seite damit erreichen wollte, komplett gedreht worden. Also sprich, dass... Äh, ist natürlich erstmal nicht direkt sichtbar, aber wird sich vermutlich dann relativ bald eben an der Regentschaft von Charles zeigen, der dann wohl einige Probleme, um mal vorsichtig zu sagen, bekommen wird. Das dürfte so werden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dadurch dann auch wirklich die Monarchie in England endgültig beendet werden wird. Was ursprünglich schon für die Lisbeth vorhergesagt wurde, aber, im äh, Ende jetzt dann halt beim Charles vermutlich endgültig Passieren könnte. Ja. ja, dann lass uns gleich mal in die Ukraine überschweifen. Da tut sich ja auch einiges. Ähm, zuerst hieß es ja, der Wagner-Chef äh, wäre so ein halber Überläufer schon, ja, wurde da äh, gemeldet. Dann äh, nein, jetzt hat man Bachmut doch irgendwie wieder unter Kontrolle. Also, äh, das war so ein Wickel-Wagel-Kurs, den man hier im Mainstream beobachten konnte. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass auch von der russischen Seite momentan, da, da kann man nicht mehr wirklich sagen, was, was ist jetzt und was ist nicht. Also es ist ziemlich verworren. Tatsache ist jetzt wohl, das hat wohl auch der Herr Zelensky zugegeben, Bachmut gefallen für die Ukraine. Ähm, und ja, also wir warten ja auch immer noch auf die große Gegenoffensive, die ja zeitweise mal angeblich hätte gestartet sein sollen. Aber man hört eigentlich gar nichts davon. Äh, die Frage ist halt auch wirklich, äh, mit welchen Waffen und mit welchen äh, Soldaten. Und ich denke, sicherlich mag da ein wichtiger Punkt sein, wo wir am nächsten Punkt gleich noch draufkommen, dass dann natürlich ein sehr großes Munitionsdepot zerstört wurde. Ähm, die Explosion war wirklich gewaltig. Also da muss schon einiges drin gelegen haben. ja. Und das waren ziemlich sicher Waffen, die irgendwie für diese Offensive auch gedacht waren. Das ist natürlich genau das. Und Insider sagen das auch. Die Russen zerstören alles, bevor es überhaupt irgendwo an die Front gebracht werden kann. Ja. Das heißt, da wird gerade richtig viel Material vernichtet. Westliches Material. Deswegen ist ja auch mittlerweile die NATO etwas klamm mit Munition. Muss man vorsicht, nicht die Russen sind klamm, sondern die NATO ist klamm. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig, ja, und ähm, deswegen, äh, ja, also diese, diese diese Erfolgsmeldungen oder sagen wir mal, diese vermeintlichen Erfolgsmeldungen, die immer wieder über die Kreine verbreitet werden, die sind einfach lächerlich. Also Russland, wie gesagt, läuft sicherlich auch nicht alles rund, gerade diese Wagner-Geschichte, das ist alles ein bisschen merkwürdig, das muss ich auch sagen, ja. Äh, natürlich kann man auch nicht davon ausgehen, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass unbedingt die russische Armee völlig homogen ist. Da gibt es halt auch Leute, wie das ja auch in Russland selbst ist. Da gibt es ja verschiedene Oligarchen, die auch nach wie vor mächtig sind und die im Endeffekt äh, gibt es welche, die sind halt am tiefen Staat dran und äh, die haben natürlich auch ihre Leute in der Armee äh, und da kann es schon mal sein, dass irgendein General meint, oh, wir ziehen da mal ab. Ja, also das wird dann sicherlich, wir haben ja am Anfang der Operation schon gesehen, dass da einige Generäle auf einmal weg waren in Russland oder auch verstorben, erstaunlich viele verstorben sind. Äh, natürlich outen die sich dann auch irgendwann, äh, aber nun gut, das ist halt auch, äh, denke ich, äh, ein großer Filz oder das ist halt auch weit weg davon, homogen zu sein. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch ganze... Armeebereiche, die auch erstmal nicht so agieren, dass es so toll ist. Äh, aber das ist natürlich von außen auch sehr, sehr schwer äh, zu erkennen, was ist da jetzt? Man fällt, es fällt nur auf, dass da so auch ein paar Dinge, das ist ja, das sind jetzt nicht nur die westlichen Medien, das kriegt man schon mit, äh, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft, nichtsdestotrotz äh, scheint. Jetzt gut ist die Frage, wie wichtig ist Bachmut? Ähm, aber ich erwarte schon, dass wir demnächst auch in der Ukraine eine neue Entwicklung erleben könnten. Auch weil, muss man schauen, jetzt wollen sie ja noch Kampfjets haben, F-16, jetzt hat der Biden aber wohl ein bisschen zurückgerudert. Äh, wobei, wenn dann gesagt wird, moderne Kampfjets F-16, na ja, die Dinger sind fast 50 Jahre alt, äh, als sie in Dienst gestellt wurden, zumindest die ersten, die sind natürlich immer modernisiert worden ist jetzt auch nicht so, dass die unbedingt jetzt dann so überlegen sind, dass die alle Russischen vom Himmel holen. Im Gegenteil, wobei man auch sagen muss, mal so als kleine Anekdote. Es geht ja bei der US Air Force schon die Botschaft rum unter den Piloten. Wenn du überleben willst, dann fliegst du besser F 14, 15 oder 16, also die alten Dinger anstelle der neuen F 35 oder so, weil das sind fliegende Computer, die zwar ganz viel können, aber auch im Endeffekt dann teilweise äh, nicht so ganz steuerunanfällig sind, um es mal so zu sagen. Ja? Also, Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, diese ganze F-16-Geschichte ist genau dasselbe wie vorher mit den Panzern. Äh, es ist einfach nur eine Eskalationsstrategie, um noch mehr reinzuziehen in den Krieg gegen Russland, wie das so schön heißt. Ja? Ähm, aber in Russland hört man auch immer häufiger jetzt, dass das... Äh, ja, auch insbesondere die Polen, die müssen, glaube ich, jetzt wirklich aufpassen, weil im Endeffekt äh, da gab es jetzt einige Äußerungen. Also und es gibt halt leider auch, äh, ich komme mal im Ausblick, vielleicht oder kann ich auch, es passt jetzt ganz gut. Also ein anderer befreundeter medialer Mensch äh, hatte da auch mal wieder einige Informationen gekriegt. Und für Polen sieht das gar nicht gut aus, um es mal vorsichtig zu sagen. ja und äh, ich glaube, den ersten Bumerang haben sie ja schon bekommen, obwohl sie den selbst nicht unbedingt geschmissen haben. Aber äh, das, die müssen wirklich aufpassen. Also da kann es auch wirklich nochmal passieren, dass die dann doch nochmal einen handfesten Krieg erleben, der nicht lange dauern wird, weil die polnische Armee nicht wirklich, äh, die, die wollen ja ganz groß werden. Ne? Also was die alles angekündigt haben, die wollen ja die größte NATO-Armee werden in Europa und was nicht alles. Also viele Sachen erinnern einen doch an die 30er Jahre, muss man wirklich sagen. Also fragt man sich wirklich, haben diese Leute nichts gelernt, wobei ich nicht von der Bevölkerung rede, sondern natürlich von gewissen Leuten, die da einflussreich sind, wie hier, genauso wie hier, aber genauso wie da. Irgendwann, wenn die Bevölkerung das immer alles durchgehen lässt, dann äh, werden sie auch die Rechnung wieder zahlen. Und äh, das war in den 30er Jahren so und das ist bei uns jetzt hier so und das war damals so und das ist jetzt... Hier wird auch wieder so sein. Also irgendwann, auch wenn die Leute das nicht wollen, wenn sie natürlich nichts machen, irgendwann äh, ist man trotzdem in der Verantwortung mit drin. Ja, und momentan kann man wirklich nur den Kopf schütteln, was da passiert. Ja, und äh, dass Russland irgendwann der Geduldsfaden reißt. Ja, und spätestens wenn dann und das wäre mir völlig klar, wenn jetzt Russland gegen Polen gehen würde, bin mir relativ sicher, die Amis würden gar nichts machen. Nee. Ja? Dazu kommt ja, dass ja Trump jetzt, äh, sollte ja jetzt nicht wegen dieser Kapitolgeschichte noch äh, verurteilt werden, höchstwahrscheinlich als Spitzenkandidat der Republikaner ins Rennen gehen wird. Und er sagte ja schon, das erste, was er machen wird, ist den Ukraine-Konflikt beenden. Ja. Und dann ist die Geschichte eigentlich vorbei. Ja, natürlich. Ja. Aber solange wird das wie sein, es gibt jetzt relativ schnell Wahlen in den USA. Ich glaube, die regulären Wahlen, so lange dauert das alles nicht mehr. Ja, die sind ja erst Ende 24 Und äh, ja. ich glaube kaum, dass die Dinge sich noch so lange hinziehen. Aber schauen wir mal, Biden kommt ja auch unter Druck, wobei das immer ein bisschen unklar ist. Ich meine, kommen gleich noch mal zu den USA, da handeln wir das noch mal ab. Äh, aber ich glaube, das hat auch weniger was damit zu tun, äh, wie sich Dinge entwickeln, sondern was geplant ist. Jetzt ist der Durham-Bericht draußen, wo völlig klar ist, da war gar nichts mit den Russen, Russen-Kollaborationen äh, und Trump. Im Gegenteil, das FBI wird schwer beschuldigt, dass sie rein politisch gehandelt haben. Also normalerweise hat dieser Bericht äh, eine Sprengkraft äh, von einer Atombombe für das FBI. Ja? Äh, dasselbe erwarten wir irgendwann für den CIA, es kann sein, dass diese Sachen dann auch irgendwie zum Zeitpunkt X sehr gezielt rausgeholt werden. Nicht? Aber das muss man abwarten. Momentan äh, tut sich noch nicht so viel, aber äh, sichtbar, dass man jetzt wirklich sagen kann, es gibt zwar jetzt auch Aussagen, die ersten Anklagen gegen beiden würden jetzt kommen, aber da will ich erst mal sehen, dass sie da sind. Ja? Und dann dauert es natürlich auch nochmal. mal. Also, aber es könnte natürlich auch eine Entwicklung kommen, wo dann sehr schnell der beiden weg muss und dass man dann auch sagt, und die Harris vielleicht auch so äh, belastet ist, dass man sagt, wir müssen jetzt doch vorzeitig Neuwahlen machen in den USA. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren könnte. Ja. Äh, lass uns doch einen Punkt zu vorschweifen. Du hast da was von äh, radioaktiven Wolken. Genau, es also ist genau eine, ähm, die momentan in den Massenmedien nicht thematisiert wird, aber ich habe ja gesagt, äh, dass dieses Munitionslager in der Ukraine von Russland äh, beschossen und vernichtet wurde. Und wie das ja auch angekündigt war, äh, lag da wohl abgereicherte Uranmunition von den Briten drin, die sich durch diese Explosion jetzt natürlich verbreitet. Ja, Und man hört jetzt, aus verschiedenen Quellen, dass da rundherum erhöhte radioaktive Strahlung zu messen ist, das in Teilen von Polen und das ist dieser Bumerang, jetzt auch eine erhöhte Radioaktivität äh, zu vermelden ist. Das Spannende ist, also hier heißt es, hier gäbe es die noch nicht, aber nun kenne ich jemanden, der misst ständig die Radioaktivität und der hat gesagt, es ist jetzt seit einigen Tagen er macht das schon sehr lange und es gibt halt einen Standardwert, so die normale Umgebungsstrahlung und der ist jetzt mal gerade doppelt so hoch. Das ist noch weit weg davon, gefährlich zu sein. Also deswegen keine Panik. ja. Aber das deutet darauf hin, dass es da tatsächlich Uranmunition gegeben hat, die natürlich in die Luft geflogen ist und dann je nachdem, wo der Wind hinweht, verteilt sich das Ganze. Ja, Spannend in dem Zusammenhang fand ich natürlich, vor einem Jahr, ich glaube, das habe ich hier auch gesagt, ich habe es auch geschrieben, hat mir ja ein medialer Mensch gesagt gehabt, ja, ja, er sieht da was mit einer radioaktiven Wolke, über Deutschland auch. Aber er hat auch gesagt, äh, die ist mehr oder weniger harmlos. Allerdings wird da einiges Aufhebens drum gemacht. Jetzt müssen wir mal abwarten. Momentan hört man in den Massenmedien da gar nichts drüber. Also momentan wird das versucht äh, praktisch totzuschweigen, wobei es gibt ja so eine EU-Messstelle, wo du so eine Karte, so eine Webseite, wo du so eine Karte hast, äh, wo immer die aktuelle Strahlenbelastung gezeigt wird in der EU und in den einzelnen Ländern. Auf die kommst du seit Tagen nicht mehr drauf. Ich habe es auch probiert. Kann natürlich sein, dass es das einfach Überlast ist, weil durch diese Meldung natürlich jetzt viele Leute gucken und schauen, wie ist denn das und dann ist die überlastet und zeigt nichts mehr an kommt nur noch so ein, so ein Rädchen, so ein Warträdchen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man das mal abgestellt hat, sicherheitshalber. Weiß ich nicht. Ja, ähm, Ich fand es nur interessant, dass, wie gesagt, vor einem Jahr etwa diese Vorhersage kam und jetzt haben wir zumindest eine solche Wolke, die auch meiner Ansicht nach nicht wirklich gefährlich wird. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Äh, aber die äh, jetzt wirklich da ist und würde mich nicht wundern, wenn zu einem Zeitpunkt X auf einmal das dann doch wieder thematisiert wird und irgendwie instrumentalisiert wird, um irgendwas zu erreichen. Eventuell ist genau das, das, was wir im Ausblick dann noch hören werden, was jetzt in, entweder Ende Mai oder Juni noch kommen wird, was dann angeblich irgendwelche Maßnahmen wieder gegen uns zur Folge haben könnte. Ja? Ja? Deswegen würde ich diese radioaktive Wolke mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja? Vielleicht verdünnisiert sich das Thema auch einfach wieder. Und wie gesagt, eine wirkliche Gefahr ist da auch nicht. Aber vielleicht wird die auch noch instrumentalisiert. Das werden wir sehen. Hm? Ja, es ja, ist natürlich äh, ein Wahnsinn, weil sterben tun Menschen da wie dort auf beiden Seiten. Und ähm, wir haben es in den letzten Denkanstoß schon besprochen. So ein bisschen undurchsichtig ist das schon, was Putin hier treibt. Und ich habe es ja auch schon gesagt, Putin hat natürlich die Gefahr, ähm, dass ein vielvölkerstaat wie Russland es ja auch ist oder die Russisch, Russische Föderation, du hast da ein extremes Arm- und äh, Reichgefälle innerhalb dieses Staates, also ganz im Osten extrem arm, Ladiwostok und Richtung St. Petersburg wird es dann immer äh, wohlhabender und äh, auch diese verschiedenen Ethnien, die du da hast. Und China hat ja Anspruch eigentlich auf Ladiwostok und diese Region. Das ist ja bis heute nicht ganz ausgefochten. Also es ist zwar Frieden, aber wenn es auf den Chinesen geht, hätten sie diese Region schon ganz gerne. Es könnte sein, dass sie vielleicht im Zuge eines Deals, aber jetzt spekulativ, den Russen sagen, ja, äh, wir geben euch da, gehen, dahingehend Unterstützung, aber die Region, die wollen wir dafür zurückhaben. Möglich ist alles. Es ist ja sowieso, wie es der Thomas Bachheimer auch immer schön erklärt und das stimmt, Putin hat mehrfach sehr deutlich gemacht, dass er sich viel lieber mit dem Westen zusammengetan hätte, aber der Westen will das ja nicht. Im Gegenteil, der guckt ja auf Russland. Es gibt ja tatsächlich in manchen westlichen Ländern schon Karten, wie komplett Russland aufgeteilt ist, ja? ähm, sodass man Russland mehr denn gezwungen hat sich mit China zusammenzutun, was für Russland erstmal nicht unbedingt die beste Option ist, weil die wissen natürlich ganz genau, also China ist halt ein Riese von den Menschen her gesehen und auch von der Wirtschaftsmacht und äh, im Zweifelsfall äh, ist das nicht so eine ganz gleiche Partnerschaft und ähm, dass China da dann wirklich Ansprüche stellen kann beziehungsweise Russland an die Wand drückt, das wissen die Russen auch, aber momentan hat man ihnen keine andere Chance gelassen. Weil, wie gesagt, der Westen, insbesondere der angelsächsische Westen, hatte äh, ganz klare Pläne. Und je weniger Russland auch gewisse Sachen mitgemacht hat, desto mehr wurden die auch noch zum Feind. Ähm, allerdings, momentan sieht es ja so aus, dass China irgendwie der ganz große Gewinner sein wird in der Zukunft und die Weltführung übernehmen könnte. Ja, aber da kann ich nur ganz klar dazu sagen, dass mir der Holzfäller aus dem Allgäu, der auch einige interessante Informationen bekommen hat, wieder hier zusammen viele jetzt gerade in den letzten Tagen und wenigen Wochen viele Informationen bekommen. Also es scheint sich da doch einiges jetzt anzubahnen. Aber die Aussage von ihm war, China wird nicht die Weltführung übernehmen. Ja, Wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn man sich den historischen Rückblick anschaut und ich habe letztes da was gesehen dazu. China ist auch nicht unbedingt das Land, das das in der Vergangenheit angestrebt hätte in dieser Form. Ja, Man muss sowieso mal sehen, dass die, die, die am meisten immer sich ausgebreitet haben und an äh, Dominanz, weltweite Dominanz angestrebt haben, waren doch sehr stark immer die Angelsachsen. Ja, ähm, Dann auch nur die westlichen Länder teilweise, aber, aber China, äh, die sind eher immer, ein, ein, ein genau wie Russland, ein, ein wie soll ich sagen, ein Ziel für solche Bestrebungen? Ja, gerade Russland, wo, warum soll Russland noch mehr Land erobern? Die haben eine unglaubliche Landmasse, auch mit Bodenschätzen und allem. Äh, ja, und auch China. Gut, die könnten für ihre Leute schon noch ein bisschen mehr Raum, aber genau wie du sagst, da schielen sie eher auf Russland oder sagen wir mal auf diese Gebiete. Ja. Taiwan ist ja auch eine ganz andere Thematik. Äh, Taiwan ist für China ja chinesisches Land. Das ist, äh, ist für die ist das kein Ausland. Ja, nicht? und aber da hat auch einer schön geschrieben, es ist interessant, äh, China muss die eigentlich, glaube ich, gar nicht wirklich äh, erobern. Die müssen nur ein bisschen weiter, weil Taiwan hat momentan wirtschaftlich auch Probleme. Und äh, irgendwann würde Taiwan wahrscheinlich ganz von alleine fragen, ob sie nicht wieder näher ranrücken dürfen. Äh, nur die Amis versuchen jetzt natürlich, das hoch zu eskalieren, dieses Thema, Sie wollen ja unbedingt ihren Krieg haben. Ja. Allerdings, da tut sich, wie gesagt, sehr, sehr viel weltweit. Äh, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und der Prozess geht unvermindert weiter, dass äh, der sogenannte Westen äh, eigentlich kaum noch Freunde hat in der Welt. Während die Chinesen und die Russen, insbesondere diese BRICS-Organisation da sind ja alle paar Tage kommt ja ein neues Land, das damit rein will, das ist glaube ich, eine größere zweistellige Zahl schon die Anträge gestellt haben, der Westen wird gerade ganz massiv abgehängt, sichtbar, das, was auch die, die politische Bedeutung betrifft. Ja, und da können die sich noch, jetzt waren sie ja auch, oder waren oder sind, in Hiroshima, G7-Gipfel, auch interessant, dass man das ausgerechnet in Hiroshima macht, das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Das könnte vielleicht eine Botschaft an Russland sein und China. Ne? Aber sei es drum. Wer ist denn das, wer da noch ist? Ja, Die vertreten noch 30 Prozent der Weltbevölkerung, wenn überhaupt. Und äh, das ist eigentlich nur noch eine relativ kleine Clique, die natürlich noch die größten Banken und die größten Konzerne unter sich hat. Ja. Aber momentan passiert auf der Welt eine unglaubliche Verschiebung bereits. Ja? Und aufzuhalten wäre die überhaupt nur noch mit dem Dritten Weltkrieg. Das ist mittlerweile relativ klar. Ähm, aber dazu brauchst du zwei. Das ist die gute Nachricht an der ganzen Geschichte. Du brauchst dazu immer zwei, die das auch wollen. Ja, und ähm, von daher schauen wir mal. Aber ich denke, die Ukraine, äh, da könnte sich demnächst glaube ich, äh, was anbahnen, dass das äh, aufhört. Ja, also zumindest noch in diesem Jahr erwarte ich das, dass diese Geschichte beendet wird. Ja, weil auch meiner Ansicht nach viele Sachen verhindert worden sind. Äh, und auch diese Ukraine-Geschichte ist meiner Ansicht nach ein Beispiel dafür, das nächste, was man als Eigentor bezeichnen kann. Also auf der geopolitisch-strategischen Ebene war ja schon der Plan, Russland da so lang zu verwickeln, bis es so geschwächt ist, dass es sich sozusagen nicht mehr wehren kann, dass es militärisch nichts mehr hat. Und dann kann man an gehen und Russland irgendwie auflösen oder zumindest äh, nur jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Die NATO hat keine Munition mehr. Ja, also da ist jetzt sehr, sehr viel reingeflossen. Jetzt habe ich gehört, sogar aus Israel haben sie jetzt schon Sachen abziehen müssen, um in die Ukraine noch was zu liefern. Spannende Frage ist natürlich, wie viel in der Ukraine überhaupt verwendet wird und wie viel verkauft wird. Ja, weil die Ukrainer verkaufen gerne alles Mögliche. Das ist genau, äh, wenn ich korrupt bin, bin ich in alle Richtung korrupt. ja. Genauso, wenn ich unfähig bin, bin ich auch in alle Richtung unfähig. Das ist auch momentan so ein bisschen die Hoffnung äh, bei uns, weil bei uns funktioniert ja kaum noch ein Projekt richtig in Deutschland. ja. Äh, die Sachen gehen schief, dauern ewig lange. Das liegt an der Unfähigkeit, aber das ist bei guten Projekten so. Aber wenn ich unfähig bin, bin ich auch bei Projekten unfähig, die äh, in eine andere Richtung gehen. Wir sehen das bei uns jetzt hier auch. Äh, man versucht jetzt schon seit Jahren, so eine digitale Gesundheitsinfrastruktur aufzubauen. Und so richtig kommt das alles nicht in die Pötte, weil die Leute dann halt unfähig sind. Ja, und äh, damit ist aber auch natürlich die Überwachung darüber erstmal noch nicht so möglich. Und das ist, wie gesagt, die Unfähigkeit kannst du auch nicht steuern. Äh, entweder habe ich fähige Leute oder ich habe unfähige. Und momentan haben wir, sieht man ja in der Politik am stärksten natürlich absolut unfähige Leute. Und die sind in alle Richtungen unfähig. Ja. Absolut richtig, ja. Ja, was bei diesen Ukraine-Konflikt noch dazukommt, ist ja, wie soll ich sagen, ähm, spannend war ja, Zelensky geht ja mittlerweile auf Europa Tour, jeden Tag eine andere Stadt, immer der Running-Gag, er will neue Flieger, also zuerst waren sie die Panzer, jetzt sind es schon Flieger, als nächstes wird wahrscheinlich UFOs haben, ja, äh, und mein, es geht einfach durch, meine Deutschen haben zwar jetzt gesagt, dass sie keine Flieger äh, vorerst einmal beisteuern möchten, aber wer weiß, das, der Herr Scholz, das Geschwätz vom Scholz, das kann morgen schon wieder ganz anders ausschauen, die Österreicher haben ja da auch ein Problem. Als neutraler Staat, formal neutraler Staat, der wir sind, hat unsere Verteidigungsministerin, die Fontana, gemeint, nein, wir wollen keine zivilen äh, Minenräumungsdienste in die Ukraine schicken. Darauf wieder unser Bundespräsident, der ja auch der Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheers ist, gemeint, na, warum nicht? Das soll schon so sein. Und die Fontana da wieder gesagt, nein, machen wir nicht, weil wir sind neutral da ist gerade so eine Diskussion und da bin ich vollkommen der Meinung, ich halte es nicht von der Frau Tanner, ja, aber man kann nicht neutral sein, militärisch, aber politisch äh, nicht neutral, das geht so nicht aus, ja, also entweder man ist neutral oder man ist es nicht. Ja, absolut richtig, ja, aber gut, Österreich ist genau wie die Schweiz im Endeffekt nicht mehr neutral, die sind ja. in dem westlichen Verbund mit drin und äh, ja, das, da hilft dieses Fähnchen Neutralität nicht mehr, erst recht nicht, wenn man dann eigentlich auch durch die Taten zeigt, dass man es gar nicht ist. Ja, also von daher, äh, das ist aber bei euch natürlich noch ein anderes Thema wie bei uns. Wir können uns immerhin äh, anrechnen lassen, das wissen auch die Russen natürlich sehr, sehr gut, dass wir halt einfach auch nicht souverän sind. Das heißt, äh, wir können ganz offiziell nicht machen, was wir wollen, andere Staaten könnten es offiziell schon, sind natürlich dadurch, dass die äh, gewählten Vertreter eigentlich auch nur Marionetten sind, natürlich auch nicht souverän. Aber das ist dann noch eine Stufe weiter hinten dran. Ja. ja. ja. Gehen wir mal über den Teich USA, Tucker Carlson, der Einkommen des eigentlich stärksten Nachrichtensenders Fox News, der es nicht nur republikanische Zuschauer hatte, sondern auch sehr viele demokratische Zuschauer, weil er eben ein wirklich objektiver Journalist war. Ja, Er hat ja gesagt, er ist jetzt nicht unbedingt ein Trump-Fanboy, aber er berichtet halt einfach ausgewogen, so wie es gehört. Der wurde jetzt gefeuert. Es wurde gemunkelt, dass es mit der Dominion-Klage zusammenhängen könnte, weil ja Fox News auf 700 Millionen Dollar geklagt wurde von Dominion wegen mutmaßlicher äh, Falschberichterstattung äh, im Zuge dieser, dieser Wahlaffäre. Wie siehst du die ganze Causa, Tucker Carlson? Ja, ich sehe diese Causa eben auch als ein Eigentor, an Boomerang. Aber ja, es ist letztendlich gar nicht so wichtig, äh, warum man ihn jetzt gefeuert hat, beziehungsweise man hat ihn ja so gefeuert, dass er beim anderen Sender nicht anfangen darf. Also man spricht, man, man lässt ihn nicht mehr auftreten, aber den Vertrag hat man nicht gekündigt, so dass er jetzt nicht einfach woanders anfangen kann. Es war sehr geschickt, äh, was da jetzt wirklich der Auslöser war oder ob Dominion auch Geld gezahlt hat, dass der rausfliegt oder irgendwas hat er wohl gesagt oder gemacht, wo man gesagt hat, das ist jetzt zu viel des Guten, weil er hatte ja doch, also Grundsätzlich ist Fox News ja auch nicht mehr so doll. Und er ich war glaube, beim letzten der Nord hat er sich ziemlich weit aus dem Fenster gelegt. Genau, er hat sich bei einigen Sachen, er hat bei Nord Stream, er hat diese 6. Januar Geschichte aufgedeckt, bei ihm konnte Trump reden, bei ihm konnte Elon Musk reden, also viele, viele Dinge und die eigentlich dem Mainstream eben genau entgegengehen und er hat das natürlich auch wirklich gut gemacht, also sprich argumentativ und hat Beweise gezeigt und alles. Äh, und da hatte er halt auch Einschaltquoten von mehreren Millionen Menschen bei jeder Show, was in den USA sehr viel ist äh, und hat eigentlich dadurch Fox News noch ziemlich oben gehalten. Ja. Jetzt ist er rausgeflogen übers Wochenende und äh, also für Fox News war das verheerend, weil äh, die Zuschauerzahlen sind in den Keller gekracht. Die waren vorher, glaube ich, führend, jetzt sind sie irgendwie unter ferner Liefen und äh, auch die finanziellen Zahlen haben extrem gelitten. Und Tucker Karlsen wie gesagt, zum anderen Sender kann er nicht gehen. Er hat ja ein Angebot bekommen, aber das geht wohl vertraglich nicht. Was er aber natürlich machen kann, was er gemacht hat, ist, einen privaten Twitter-Kanal aufzumachen. Und die ersten Tweets hatten zwischen 18 und 120 Millionen Abrufe. Und das ist natürlich ein Vielfaches von dem, was vorher im Fernsehen gewesen ist. Also auch hier ein klassischer Schuss ins Knie für diejenigen, die gedacht haben, wenn der nicht mehr im Fernsehen ist, dann guckt den sich ja keiner immer an. Im Gegenteil, weil in USA ist es genau wie hier, äh, dass das klassische TV in einem absoluten Absturz ist. Also dass äh, die die Leute gucken das immer weniger. Ja, und es haben ja auch schon viele viele Sender auch CNN hat ja Riesenprobleme gehabt, dass die jetzt mal Trump eine Bühne geboten haben. Das ist für mich ein ganz deutliches Zeichen dafür. Sie haben ja auch einen neuen Chef. Äh, dass sie äh, ansonsten untergehen. Also sprich, äh, das war ja vor der absolute Feind Trump. Den durfte man ja gar nie nicht äh, jemals zeigen und dem irgendeine Plattform bieten. Und jetzt hat er, glaube ich, eine Stunde lang da reden können, relativ offen. Äh, und äh, das zeigt eigentlich, dass diese Leute mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir erinnern uns, äh, CNN stand ja spaßhaft, äh, spaßhaft immer für Clinton-News-Networks. Network, äh, News Networks. Also sprich, äh, den clinton Gehörend. Und ähm, das zeigt also, dass die Massenmedien dort ganz massiv äh, äh, im Absturz sind und hier ja natürlich auch. Und äh, die, bei uns gibt es halt die Öffentlich-Rechtlichen, die machen sich noch einen schlanken Fuß, weil sie ja von uns allen bezahlt werden, zwangsweise. Äh, aber ansonsten, äh, und die haben halt aber auch keine großen Zahlen mehr, ja, weil. Ich habe es ja vorhin gesagt, es wird einmal langweilig, wenn wenn einfach mal dasselbe kommt. Außerdem sind die klassischen Fernsehkomponenten, muss, Konsumenten muss man auch sagen, haben, eben, je älter die Leute sind, desto mehr machen sie das noch. Die sterben halt auch langsam weg. Das kommt auch noch dazu. ja. Und von daher versucht man jetzt natürlich verzweifelt, das irgendwie zu retten. Also einmal kriegen bei uns ja auch etwas verdeckt, aber gar nicht so verdeckt, viele private Medienkonzerne vom Staat Geld für irgendwelche Anzeigenkampagnen oder was. Oder wie jetzt ja auch rauskam, dass eine ganze Reihe von bekannten Leuten wie Eck, Hirschhausen und andere einfach Geld vom Staat bekommen haben, um in der Corona-Geschichte auch äh, die richtigen Botschaften zu bringen. Ja. Und äh, das ist die Möglichkeit, halt irgendwie so die Privaten doch noch zu finanzieren. Natürlich müssen die dann halt auch äh, das Richtige bringen. Genau wie der Spiegel ja von der Bill Melinda Gates Stiftung immer wieder Millionchen rübergeschoben bekommen hat, dann wird der natürlich kaum kritisch über diese Schreiben, ist ja auch klar. nicht? Ähm, oder halt, dass man halt verzweifelt versucht, die Konkurrenz, die halt ganz andere Aufrufzahlen hat, dann mit Zensur äh, auszuschalten. Aber das wird eben nicht mehr funktionieren. Das ist, glaube ich, vorbei. Twitter hat sich ja jetzt befreit, Musk hin oder her. Wie gesagt, ist immer noch äh, zwielichtige Figur. Momentan scheint er aber auch, allein die Tatsache, dass er jetzt zur Person der und Grad dabei vielen geworden ist, des Mainstreams und auch, vielleicht hat er sich ja gedreht, vielleicht ist es ein neuer Musk, da gibt es ja viele Möglichkeiten, äh, sei es drum, aber Twitter ist jetzt wieder in der Lage, sozusagen, der Carlsen, Tucker Carlson kann da jetzt einen Kanal machen und kann seine Sachen verbreiten und hat auch die entsprechenden Zuläufe. Äh, also da läuft auch einiges nicht mehr so. Und ich glaube, in USA, wie ich habe es ja vorhin gesagt, Thema Klimawandel, da haben sie die öffentliche Meinung halt so gar nicht mehr im Griff. ja, Das geht diesen Leuten auch, auch die Tatsache, jetzt, selbst in offiziellen Umfragen waren wohl 70% Prozent der US-Amerikaner dagegen, dass der Biden noch mal antritt. Und was machen sie danach? Beiden sollen nochmal antreten. Also eigentlich ja. sage ich den Leuten ganz klar ins Gesicht, was ihr wollt, ist ja völlig uninteressant. Ja, Wir machen, was wir wollen. Und natürlich im übertragenen Sinne sagen sie auch, und egal was wir wählt, wir machen auch, was wir wollen. Ja, Also das äh, ist ja die Botschaft, die hinten dran ist. Ihr wollt ja nicht, wir stellen den auf. Also normalerweise, wenn ja nur ein bisschen das so laufen würde, wie das mal ursprünglich gedacht war, dass ich natürlich Kandidaten aufstellen möchte, die auch eine Chance haben zu gewinnen. Und wenn von vornherein klar ist den Willen, 70 Prozent der, der US-Amerikaner nicht mehr, dann stelle ich ihn noch nicht auf, ganz abgesehen davon, wie gesagt, dass, dass der EU alt ist. Ja, und das ist aber interessant, was da gerade passiert. Also man versucht wirklich mit dem Holzhammer den Menschen raufzuhauen. Hört mal zu, was wir hier machen, geht überhaupt nicht steht endlich dagegen auf und macht was. Das ist hier in Deutschland so, das ist in den USA so. Ja. ja was mich so, was ich interessant finde, dass ja auch diese Hand der beiden laptop jetzt langsam immer mehr in die Diskussion kommen. Ne? Ja. Also es ist ja unglaublich viel gesammelt worden, was auch da ist. Ja. Und man fragt sich natürlich, warum ist das nicht alles schon irgendwo viel mehr und schneller gekommen? Ja, aber ich habe den starken Eindruck, dass man halt einen gewissen Zeitpunkt abwarten will. Und eine Idee davon ist, dass halt erstmal die Wirtschaft zusammenbrechen muss. Und das muss unter dem jetzigen Präsidenten noch passieren, dem Pseudo-Präsidenten. Ja. Auf der anderen Seite, die Botschaften, die Egon bekommen hat, gingen ganz klar in die Richtung. Sie haben es verpennt. Also sprich, äh, die Kräfte, die das machen, sind meiner Ansicht nach, äh, warum auch immer sie gewartet haben, vielleicht mussten sie es, aber die USA wird jetzt, die Zeit ist abgelaufen, äh, die wird in einigen Jahren politisch bedeutungslos werden. Und das ist schon eine spannende Sache, weil das passiert nicht einfach so. Ja, da muss, aber sie haben ja schon selbst an ihrem Renommee massiv gesägt, wir haben darüber gesprochen, die Nord Stream Geschichte, ist völlig egal, was da irgendwelche Massenmedien sagen, die Leute in der Welt, die das wirklich, für die das wichtig ist, die machen sich ihr eigenes Bild und denen ist völlig klar, dass die Amerikaner ihren eigenen Freund Deutschland mit einem Kriegsakt belegt haben und äh, so jemand kriegt keine Freunde mehr. Ja, also das ist eigentlich schon losgelaufen und das, äh, deswegen Egal, was da jetzt passiert, das wird natürlich Folgen haben. Jetzt wird ja auch gerade wieder diese Haushaltsgeschichte hochgekocht, weil das hatten wir schon so häufig. Äh, da würde ich jetzt erstmal noch nicht zu viel reininterpretieren. Irgendwann haben sie ihn doch immer wieder geeinigt und dann wird das Budget erhöht und dann konnte der Staat doch wieder Kredite aufnehmen. Äh, natürlich kann man sowas auch mal irgendwann nutzen, um dann einen gewissen Anstoß zu haben für weitere Ereignisse. Werden wir abwarten, aber wie gesagt, das muss wirklich erstmal passieren, bevor ich das glaube, weil diese große Aufregung... Die hatten wir schon viele Male und irgendwann hat man sich dann doch immer noch geeinigt und dann konnte man das Budget erhöhen und dann war der Staat auf einmal doch wieder zahlungsfähig. Also da würde ich jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren. Aber auch in den USA ist momentan einiges am, am, am Laufen, am Wandeln. Und ähm, ja, wie gesagt, die Dynamik äh, nimmt zu gerade äh, und wir können gespannt sein, was, was da drüben passiert. Das wird natürlich auch Auswirkungen auf uns haben. Wie schnell und wie unmittelbar ist eine andere Frage. Aber, ähm, dass nichts passieren würde, kann man so nicht sagen. Es sind halt momentan noch nicht so die ganz großen Kracher, auf die man, oder die manche ja immer noch warten, dass jetzt der große Schlag tut und äh, gibt ja immer wieder neue Daten, dass jetzt dann doch irgendwie zehn Tage Finsternis kommen, wo alle verhaftet werden und so. Äh, da würde ich jetzt nicht unbedingt mit rechnen. <lacht> Bitte lass uns mal wieder mal zu einer Rubrik kommen, Neues aus dem Weltraum, da gibt's ja jetzt doch einiges. Und zwar ich würde sagen, weil notizen sind äußerst wichtig, geradezu spektakulär. Sein Buch enthält eine Fülle von Informationen, die deutlich machen, dass wir es hier mit einer tiefgreifenden UFO-Geheimhaltung zu tun haben. Etwas, das von großer Bedeutung ist und das der Öffentlichkeit gänzlich vorenthalten wird. Ist doch klar. Wie sollte er das jemals bestätigen? Ich meine, versetzen Sie sich in seine Lage. Sie sind an all diesen geheimen Programmen beteiligt und müssen Ihre Sicherheitsfreigaben beachten. Sie würden doch nicht einfach zugeben, dass diese Sache wahr ist und damit das Vertrauen zerstören, das alle anderen Geheimdienstmitarbeiter in Sie haben. Natürlich machen sie das nicht. Es ist lächerlich. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Skeptiker von Davis Notizen keinerlei Argumente mehr haben. Aber kommen wir nochmal zu Jack Sheehan zurück. Er war der Chef des Atlantikkommandos der NATO. Es sind vier Sterne dort an seinem Revier. In den 1990er Jahren war er sehr einflussreich und aus Verlesen und Notizen geht hervor, dass Sheehan dieses Projekt ebenfalls aufgedeckt hat. Schauen wir uns die Sache mal an. Wallet beschreibt ein Treffen zwischen Sheehan, Joe Firmish und Herr Puthoff im Jahr 1996. Und später noch einmal mit Firmage im Jahr 1998. Und ich glaube, Joe Firmage hat sich sogar noch ein drittes Mal mit Schieren getroffen. Für diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht nicht erinnern, Joe Firmage war in den späten 90er Jahren ein Milliardär. Unglücklicherweise hat er sein riesiges Vermögen durch den Dotcom-Crash im Frühjahr 2000 verloren. Er schien besorgt über die fehlende Aufsicht zu sein. Und eine Sache, die dabei herauskam und die durchaus Sinn macht, ist, dass Sheehan ein enger Freund des ehemaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld war. Rumsfeld war Anfang des Jahres 2000 Verteidigungsminister unter George W. Bush. Und man muss sich fragen, wusste Rumsfeld auch von diesem UFO-Projekt und von den Raumschiffen und so weiter? Hören wir jetzt schon rauf äh, im Rahmen des Zitatrechtes, aber Peter, wie siehst du diese ganze Diskussion da jetzt gerade in den Staaten? Ja gut, es ist im Endeffekt, das geht so weiter, wie ich das ja erwartet habe. Na, jetzt Wir haben ja einen Prozess, der seit einigen Jahren ja läuft, der losgegangen ist als Präsident Trump eigentlich diese, diese Space Force zusammengeführt hat, offiziell gegründet hat, aber es ist ja eine Zusammenführung gewesen. Und dann hat er ja auf einmal die Navy erzählt: Ja, wir haben Akten über ungewöhnliche Flugobjekte. Haben ja sogar Filme beigesteuert. Das Pentagon hat gesagt: Ja, wir haben Projekte. Wir wissen nichts Genaues. Und dann irgendwann später kam dann schon mal die Sache, dass das, das außerirdisch wurde erstmal noch nicht in den Mund genommen, aber es wurde immer mehr suggeriert. Und jetzt kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo wahrscheinlich raus soll, dass man nicht nur weiß, wer das offensichtlich ist oder zumindest eine Ahnung hat. Dann kommt dieses das Wort Außerirdisch, wurde ja mit diesen komischen Abschüssen jetzt schon mal in den Mund genommen, was aber sicherlich keine Außerirdische waren vor einigen Monaten. Aber jetzt ist dieses Wort Außerirdische mal da. Und jetzt ist das ein logischer nächster Schritt, dass irgendwelche Leute sagen, ich meine, das haben wir ja schon lange, dass irgendwelche ehemaligen Leute sagen, wir haben was geborgen, das und das und das. Aber jetzt äh, wird das thematisiert und ist der nächste logische Schritt in einem Offenlegungsprozess, um zu sagen, da ist was und das ist schon lange da und wir haben da was. Ähm, äh, das passt eigentlich absolut ins Bild, die Leute langsam ranzuführen an eine zumindest limited hangout, wie das so schön heißt. Also erstmal noch bei weitem nicht das, was wirklich ist, aber erstmal die Leute ranführen, weil äh, von dem Status, der ja in der Vergangenheit in Deutschland ja immer noch, äh, aber in anderen Ländern schon lange nicht mehr, aber in USA ist es da losgegangen, von dem Status, da gibt es erstmal gar nichts und alles, was jeder gesehen hat, war die Venus oder ein Ballon, ja? dahin zu gehen, da ist was, wir wissen nicht, was es ist und jetzt kommen wir langsam offensichtlich in den Bereich, hm, wir wissen vielleicht doch ein bisschen was. Ja, und Thema Ramsfeld ist natürlich interessant, weil also normalerweise haben Politiker eher weniger Ahnung von den Dingen, die werden üblicherweise da außen vor gelassen, äh, weil die sind nur Kurzpolitiker meistens, aber gerade Ramsfeld und Cheney haben einige Insider gesagt, die sind ganz stark in die geheimen Bildraumprojekte mit involviert gewesen, wahrscheinlich bis heute noch involviert und äh, Deswegen Ramsfeld ist sicherlich einer, der da sehr viel weiß. Ja, da gehe ich mal fest von aus. Und ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, man kann jetzt immer noch diskutieren, warum dieser, äh, diese Offenlegung kommt. Ist es wirklich, weil man, was sicherlich geplant war, meiner Ansicht nach, nicht mehr kommen wird, äh, irgendwann diesen fake Alien invasion vorbereiten will? Alternativ dazu, dass es Verträge gibt, das halte ich für auch durchaus wahrscheinlich mit Außerirdischen, die dann irgendwann gesagt haben, bis dahin und dahin halten wir uns bedeckt, aber irgendwann zeigen wir uns, also entweder ihr erklärt den Leuten, dass es uns gibt, oder wir machen es. Das könnte natürlich auch einen gewissen Druck erzeugen, jetzt die Leute ranzuführen. Das ist aber natürlich Spekulation. Ich denke auch, dass uns das Thema jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren noch nicht so, wenn jetzt andere Themen kommen. Aber äh, vermutlich werden wir es noch erleben, dass dieses Thema ganz offensiell, also dass, dass dann das Thema draußen ist irgendwann. Äh, ob in schon kompletter Größe was wirklich alles in den schwarzen Projekten läuft, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber zumindest, dass es dann ganz offiziell wahrscheinlich Kontakt mit Außerirdischen geben wird und man wird auch ein bisschen was vielleicht erzählen darüber was man eigentlich seit den 40er Jahren schon alles gemacht hat und gefunden hat und äh, ja, so versteckt hat. Ne? Dann lass uns mal zum Ausblick kommen gleich am Ende. Peter, genau. du hast Ausblick 24, 25 angekündigt, also schon sehr weitreichend. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommen wird. Ja, also es ist wie gesagt interessant, dass also es gab ja eine Zeit lang, da haben die medialen Menschen nicht so viel bekommen. Und jetzt ist es in den letzten einigen Tagen ja eigentlich sozusagen, und die können das ja auch nicht so steuern. Ja, die, die kriegen das einfach rein. Und äh, ist da jetzt einiges gekommen? Ich habe fast den Eindruck, diese Krönung hat irgendwas losgetreten. Ja, und spannend war ähm, dem Holzfäller aus dem Allgäu. Dem ist ja schon öfters der Mühlhirsel und auch der Illmeier erschienen. Und also einmal äh, hat er ganz klar diese Aufteilung, die auch der Egon immer benennt, wirklich gesehen, hat sie ge gezeigt bekommen. Ja. Äh, aber ganz, ganz aktuell hat er jetzt mir nur kurz geschrieben, er war leider wohl auch gerade im Auto, also er konnte sich da nicht drauf einstimmen, äh, ist ihm der Jellmeier erschienen und hat nur gesagt, die Würfel sind jetzt gefallen. Und äh, er hat da relativ ernst geschaut. Ja? Und ganz aktuell jetzt, um erstmal bei dem Jahr noch zu bleiben, ein anderer äh, Medialer, den ich kenne, der auch lange nichts bekommen hat, hat jetzt gesagt, also er hat wohl auch ein Lehrer, der sieht das ähnlich, der also, Juni wird schon spannend. Da könnte was sein, was uns kurzfristig wieder einschränken wird. Eventuell sogar mehr noch als bei Corona. Aber das wird nicht lange dauern. Das hat er jetzt reinbekommen, das haben aber andere schon länger gesagt. Also da könnte was geplant sein, ja was nicht lange dauert, aber was vielleicht dann wirklich... Die Leute äh, auch sauer macht. Eine Idee ist natürlich, es gibt da ja diese große Luftkampfübung über Europa, dass zum Beispiel der Zivilflugverkehr äh, dann auf einmal äh, gestoppt wird. Immer wieder kam das Wort Autofahren. Vielleicht gibt es da irgendeinen Grund. Ja? Lassen wir uns mal überraschen. Ja, es ist äh, die Aussage war aber immer wieder von unterschiedlichen Quellen, wenn es kommt, wird es nicht lange anhalten. Ja? Aber danach wird es hat er gesagt, äh, unruhig und rumpelig. Also sprich nach dieser Aktion ja. Warum aber eigentlich 24 und 25? Und der Egon hat ganz klar bekommen und das deckt sich auch mit anderen. Also dieses Jahr wird sicherlich einiges einige Aufregung sein, also wir reden jetzt erstmal über den deutsch österreichisch Schweizer Bereich. Was im Rest der Welt ist nur eine andere Frage. Ja, aber in 2023 wird hier nicht so ganz viel passieren, was jetzt wirklich fundamentale Änderungen für uns bedeutet. Zum Beispiel wurde ganz klar vom Egon, aber auch vom Holzfäller gesagt, der Euro wird dieses Jahr nicht zusammenbrechen. Ja? So, aber was der Egon auch bekommen hat, ist, dass wie gesagt, es wird dieses Jahr einiges schon noch kommen. Thema Finanzsystem, Banken und so weiter, da war ja schon einiges, da kann noch viel mehr kommen, was uns direkt erstmal nicht vielleicht so betreffen wird. Aber der Egon hat bekommen, was dieses Jahr so passiert, sind eigentlich nur Fingerzeige und Hinweise auf das, was dann 24 und 25 richtig kommen wird. Ja, Und da hört man jetzt von allen eigentlich, und das ist dieses, was der Egon ja auch in seiner Zeitlinie bekommen hat, also nächstes Jahr scheint wirklich das System zu kollabieren in verschiedensten Arten und Weisen. Das deutet sich immer stärker an und nicht nur die medialen Menschen sagen das oder erwarten das jetzt. Das kann sich natürlich immer verschieben, aber äh, äh, es deuten auch ein paar andere Sachen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, darauf hin, dass nächstes Jahr schon anders werden wird. Und dann könnte zum Beispiel nächstes Jahr eine neue Währung kommen, ähm, was definitiv, und da hat äh, der eine mediale Kollege auch Zahlen bekommen, also so die Größenordnung, vielleicht noch nicht 24, sondern 25, äh, 80 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland weg sein werden. In dieser Größenordnung muss man aber rechnen, weil das System bricht zusammen. Ja? Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich momentan anschaut, gerade hier in Deutschland, was die Regierung tut. Ja, ist das völlig klar. Und in dem Moment, wo diese Gelddruckmaschine nicht mehr funktioniert, das heißt, wo ich nicht irgendwelches Geld aus dem Nichts erschöpfe, erschöpfen kann und alles bezahlen kann, kann ich diese ganzen Beamten nicht mehr bezahlen, ich kann diese ganzen Sozialleistungen nicht mehr machen. Ja, Die Unternehmen werden jetzt ja sowieso schon, das geht ja auch schon los, ich meine, welches Unternehmen wird denn hier noch groß äh, investieren, ja, die meisten werden abbauen, die sich leisten können. Es werden die ersten, da haben wir letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, anfangen zu rebellieren. Die werden auch überleben. Es werden auch nicht alle Unternehmen kaputt gehen. Er sieht, dass viele Unterne also Unternehmen vielleicht noch so 20 Prozent der Belegschaft haben. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die zum Beispiel landwirtschaftliche Geräte irgendwie betreuen. 80 Prozent der Belegschaft behalten. Ne? Also es kommt halt auch drauf an. Aber im Endeffekt... Und das scheint sich wirklich 24. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr so Anzeichen haben dafür. Ja. Aber es wird dieses Jahr noch nicht so richtig viel passieren. Das heißt, dieses Jahr werden wahrscheinlich noch einige Leute daran glauben, dass doch alles normal ist. Wie das ja momentan viele auch noch tun. Einfach ignorant. Hurra. Das große C ist vorbei. Jetzt ist alles wieder wie früher. Ja. Und jetzt fahren wir erstmal in den Urlaub. Die, die, ich kenne den, wir haben ja über den Piloten gesprochen. Ja. Der sagt momentan, äh, die, die, die, die können sich nicht retten von Leuten, die fliegen wollen, fliegen wollen. Auch Business und First Class ist alles voll. Ja, äh, Also momentan ist wirklich so zu merken: ja, alle wollen wieder, hurra. Äh, vielleicht wird Ihnen genau jetzt im Juni erstmal das wieder deutlich gezeichnet. Nee, nee, nee, C ist zwar vorbei, aber ihr dürft trotzdem nicht mehr. Das könnte passieren. Aber im Endeffekt, äh, Momentan sind noch viele so auf dem, ich will jetzt von nichts was wissen, das ist 2024 vorbei. Und dann ist es ein bisschen unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen 2025 geht schon wieder aufwärts. Es gibt aber die einhellige Aussage, weil diese wirklich diese Aufteilung, diese Weltentrennung, wo immer noch nicht ganz klar ist, wie die im Endeffekt laufen wird. Aber dass sie kommt, das sagen immer mehr mediale Menschen. Die wird aber sichtbar, also angefangen hat das ja schon, aber wirklich sichtbar in eine Trennung ab 2027 frühestens. ja. Und 2026 scheint dann so ein Entscheidungsjahr zu sein. Und bis dahin ist die Sache auch durch. Es gibt welche, die sagen, dann geht es erst wieder aufwärts. Aber wir müssen uns davon davon Ausgehen und, weil, gibt jetzt ja auch wieder einige im alternativen Bereich, ist ja alles vorbei. Ich kann meine Vorräte verkaufen oder aufessen. Ich brauche das ja alles nicht mehr. Alles wunderbar, Leute. Es geht nächstes Jahr überhaupt erst richtig los, die ganze Geschichte. Ja, die gute Sache ist, äh, der eine Mediale, äh, sagt ganz klar, er äh, sieht keine flächendeckenden Hungersnot hier. Ja, schon gar nicht auf dem Land. Also die Versorgung wird nicht völlig zusammenbrechen. Es wird aber massive Knappheiten geben. Ja. Also so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen bleibt und so, äh, nee, nee, das ist, äh, also die Vorsorge bleibt extrem wichtig, ja, ähm, aber darauf muss man sich einstellen, dass, wie gesagt, das, was, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen mit offenen Augen sich anschaut, was die Politik macht, es wird dann, glaube ich, irgendwann noch mal eine besondere Dynamik geben, wie vielleicht man mit so, mit der man nicht rechnet, dass das dann irgendwann ab dem Zeitpunkt X dann sehr schnell nach unten rauscht. Nicht unbedingt einen Crash innerhalb von wenigen Tagen, aber doch deutlich schneller als jetzt, wo es ja noch, es geht ja schon nach unten an allen Stellen. Hinzu kommt halt auch, dass natürlich auch immer mehr Menschen fehlen werden. Das ist ja jetzt schon in praktisch allen Bereichen zu spüren, dass die, die Arbeitskräfte fehlen, was natürlich dann auch irgendwann Folgen haben wird auf die Wirtschaft und auf das System. Aber da hat der Egon auch gesagt, äh, es wird keine... Äh, unglaubliche große Sterbewelle auf einmal geben. Aber das, was was jetzt angefangen hat, die Erhöhung der Todesraten, das wird sich noch deutlich beschleunigen. Das wird nicht weniger werden, es wird mehr werden. Äh, es wird nicht nur Geimpfte betreffen. Ja? Aber das mag auch damit zusammenhängen, aber da kommt man dann in ganz andere Diskussionen oder Themenbereiche rein. Warum will eine Seele gehen? ja? Das muss nicht immer nur mit der Impfung zusammenhängen. Das kann auch andere Dinge begründen, zum Beispiel, wenn die Seele diese Situation, die kommen wird, einfach nicht mitmachen will. Und dann steigt die vorher aus, auch wenn ich die Spritze nicht bekommen habe. Ja, Aber natürlich wird es primär die, die Spritze ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei dieser Entwicklung. Und das ist, wie gesagt, es steigt auch immer mehr, wenn man sich momentan anschaut. Die, es gibt ja so einen Telegram-Kanal, wo die immer so sammeln. Diese plötzlichen unerwarteten Geschichten bei Sportlern, bei berühmten Leuten, aber auch diese Verkehrsunfälle, die aufgrund medizinischer Notfälle passieren. Und das sind ganz viele Menschen, die sind 30, 40, 50 Jahre alt. Also, das sind wirklich Leute, die ansonsten normalerweise weit weg davon mehren zu sterben. Das gab es immer mal in kleinen Mengen. Nicht? Und das wird auch mehr werden. Nicht? Und darauf müssen wir uns einstellen. Und die Aussage bleibt dass im Endeffekt diejenigen, die die richtige Schwingung haben, die in die richtige Richtung gehen, dann äh, in eine richtig gute Welt gehen werden. Ja, Aber es wird sich aufteilen, es wird auch andere geben, die in eine Welt gehen, die eigentlich die schlimmsten Befürchtungen wahr werden lässt und diese Welt wird dann auch relativ schnell verschwinden. Wie diese Aufteilung passieren wird, ist spannend. Es ist wohl doch mehr, also es hat mir der Holzfäller gesagt, es ist nicht alles auf dieser 3D-Welt. Es ist wohl wirklich eine Art Aufspaltung in zwei Welten. Ähm, wie das genau auszusehen hat, wird sich zeigen. Nicht? Es ist die Gefahr, ich denke, wenn man zu sehr an dem Alten anhaftet, auch wenn man eigentlich aufgewacht ist, dass man dann trotzdem falsch abbiegt. Deswegen ist es auch sehr gefährlich, wenn man jetzt zu sehr in diese dystopischen Geschichten reingeht, kreiert man sich eventuell seine eigene Welt. Es gibt übrigens eine sehr interessante Theorie, die im Rahmen des Mandela-Effektes der Mario Walst, den kenne ich auch persönlich, habe ich schon mal getroffen, einen interessanten Aufsatz darüber geschrieben, dass wir unsere Welt in Form eines Informationsfeldes eigentlich erschaffen. Und dann könnte man sich schon vorstellen, dass es zwei Welten mit zwei unterschiedlichen Informationsfeldern gibt. Eine neue Welt, in der alles gut wird, wo die Menschen sind, die dieses Informationsfeld kreieren. Und eine andere, die halt unbedingt ihre dystopische Welt haben wollen, die diese auch kriegen werden. Also ein sehr interessantes äh, Erklärungsmodell. ja. Ähm, kann man jetzt lange spekulieren. Tatsache ist jedenfalls, dass immer mehr mediale Menschen genau diese Aufteilung gezeigt bekommen. Und offensichtlich scheint in dem Bereich 2026, 2027 da die finale Entscheidung zu fallen, wo einer hingeht. Ja. ja. Hm. Ja, Peter, dann hätten wir es fast wieder durch. Wir, wir haben knapp zwei Stunden. Ich möchte am Schluss noch kurz was anbringen. Ich habe wieder mal mit einer Klage zu kämpfen. Ein paar liebenswerte Community-Members haben mir zwar schon was zukommen lassen, wir sind aber noch nicht ganz durch. Wer noch die Möglichkeiten hat, ist kein Muss. Ich verstehe, dass in diesen Zeiten alle irgendwie kämpfen. Ja, Also wer nicht kann, ich bin niemandem böse. Wer trotzdem irgendwie die Möglichkeiten hat, findet in der Videobeschreibung die Möglichkeiten, wie... Und bitte als Verwendungszweck freiwillige Schenkung bezüglich Klage dazu schreiben, damit ich das zuordnen kann. Ist aber kein Muss. Wie gesagt, ich bin niemandem böse, aber es würde mich freuen, wenn da was zusammenkommen könnte. Ähm, ja, Peter, ich unterschreibe es alles. Wir selbst programmieren uns unsere Realität. Jeden Tag aufs Neue. Das, glaube ich, predigen wir beide ja schon seit ja mittlerweile zwei Jahren. Und jetzt haben wir bald unser Siebenjähriges. Und auch da werden wir das weiter propagieren. Auf jeden Fall. Ja, sieben Jahre schon wieder. Wahnsinn. Aber wir halten durch, bis die großen Dinge kommen. Ich glaube, da bin ich mir jetzt relativ sicher. Ne? Und das ist doch spannend. Wir werden es begleiten. Auf jeden <lacht> Fall. Wir lassen da nicht locker. Wir werden für euch weiter der Ball sein. Und äh, auf uns könnt ihr euch verlassen. Und wir bedanken uns auch für euren Zuspruch. Heute wieder dreieinhalbtausend Live-Zuschauer auf allen Kanälen, allen Plattformen, was ja nicht so schlecht ist. Und danke, macht es weiter so und hört es vor allem auf euer eigenes Bauchgefühl. Rennt es keine Messias nach, rennt es keine Manu nach, lauft keine Peter nach. Hört sich das alles an und dann versucht es eure eigenen Hausaufgaben zu machen und auf euer Bauchgefühl zu hören. Genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer einen schönen Abend, gute Nacht und bis in einem Monat etwa wieder. So ist es. Bussi, Baba. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Diese Sendung präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand.